Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Ich möchte Sie nun alle begrüßen im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung, der BPB, und des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Ich begrüße Sie zur dritten Vorlesung und Veranstaltung mit dem Titel Sinngebung in der digitalen Gesellschaft. Das Ziel unserer Veranstaltungsreihe ist, das Verständnis zu schärfen für die ähm, großen Veränderungen, die westliche Gesellschaften aktuell erleben. Was wir aktuell brauchen, meiner Meinung nach, ist eine gebildete und kritische Reflexion zu den sich sehr beschleunigt vorangehenden Veränderungen in der Struktur unserer Gesellschaft und auch zum öffentlichen Diskurs über diese Veränderung. Zudem müssen wir uns auch über die Reaktion der Politik und der Einzelpersonen befassen, die damit einhergehen. Dabei sollten wir nicht vergessen, dass es unterschiedliche Art und Weisen gibt, Sinngebung in der Digitalisierung zu sehen und dass viele, wenn nicht alle, dieser Arten der Sinngebung heute überzeugend erscheinen, morgen schon ganz anders aussehen könnten und kurzfristig wirken könnten, kurzsichtig wirken könnten. Wenn wir uns ansehen, wie schnell die Themen, Narrative und Terminologie sich verändern, dann wird es klar, dass, wenn wir unser Verständnis erweitern wollen von der Digitalisierung und ihrer Dynamik, dass wir dann einen Schritt zurücktreten sollten. Sie wissen vielleicht, dass die Sozialwissenschaft unterschiedliche Instrumente entwickelt hat, die diesen Schritt zurück, diese Reflexion ermöglichen sollen. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns bei diesen Veranstaltungen auf die Sozialwissenschaften, die einen theoretischen Ansatz vereinen mit empirischer Expertise im Hinblick auf unterschiedliche Aspekte der digitalen Elena Esposito, Gesellschaft. Elena Esposito, unser Gast heute Abend, befasst sich unter anderem mit dem Thema Zeit. Dazu gehört, gehören auch unterschiedliche Strategien der Gesellschaft vorauszuahnen, zu antizipieren und die Zukunft Even zu steuern. Angesichts der vorhersagbaren Möglichkeiten, die wir haben, wir als Kritiker und Enthusiasten der Digitalisierung, Verschreiben uns aktuell der neuen Generation von Algorithmen. Elenas Forschungsgebiet und ihre Herangehensweise sind daher sehr aktuell. Aus diesem Grund sind wir unter anderem sehr froh, dass Elena unsere Einladung angenommen hat. Wir sind außerdem sehr froh, dass sie hier ist, da ihre Arbeit nicht nur originell und ganz erleuchtend für uns ist vor allem im Hinblick auf das Thema von heute, sondern wir finden ihre Forschungsergebnisse auch sogar amüsierend und unterhaltsam. Und nun möchte ich unserem Moderator Tobi Möller das Mikrofon übergeben, der Elena jetzt ganz ordentlich vorstellen wird. You, Vielen herzlichen Dank, Jeanette Hoffmann, speakers, um, einer der Vorredner vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Die, du bist, die, in dieser Position danke ich dir für äh, diese Einführung zu dieser Veranstaltungsreihe mit der BPB. Danke. Ich möchte heute etwas zur Struktur des Abends sagen. Wir haben drei Teile für heute Abend. Zuerst gibt es die Einführung, natürlich. Dann haben wir ein Gespräch, einen Vortrag mit unserem Gast. Und danach gibt es etwa 30 Minuten lang eine Frage und Antwort, äh, verzeihen eine Unterhaltung, die ich mit Elena führen würde. Und dann werden Sie eingebunden. Sie können hier teilhaben, auf zwei Arten und Weisen. Erstens können Sie das, die Mikrofone im Publikum nutzen. Wir reichen Sie. Herum, denn dann können Sie live Fragen stellen. Und außerdem können Sie auf Twitter teilnehmen. Dass Zeigen wir hier nicht auf der Leinwand an, aber äh, zwei Personen werden hier ihre Fragen über Twitter, die über Twitter ankommen, vorlesen. Das heißt also, wir können Fragen aus äh, dem Twitter-Konto benutzen, ebenso wie hier aus dem Publikum. Und ich denke, dass dies unseren Abend ganz unterhaltsam gestalten wird. Danach gibt es Getränke und ein paar kleine Snacks. Beeilen Sie sich, denn das Essen ist meist immer sehr schnell weg. Das haben wir bei den letzten zwei Veranstaltungen dieser Reihe schon gesehen. Außerdem werden wir auch online sein bei Alex TV, einem lokalen Fernsehsender hier in Berlin. Wir werden auch auf Ihrer Webseite und auf der Webseite der BPB hörbar sein und auch beim Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Also, wir haben viel Überwachung hier heute Abend. Wir sollten uns also gut benehmen. Heute werden wir uns mit vielen interessanten Gegenteilen befassen und Konzepten, die ideologisch aufgeladen sind und die vielleicht einander zu widersprechen scheinen. Systemtheorie und ähm, Transzendenz, Soziologie und Wirtschaft und göttliche Aspekte. Es geht also um Wissenschaft gegen Religion. Unsere Rednerin ist eine der bekannten Systemtheoretikerinnen von heute. Wenn Sie dieses Konzept kennen, wenn Sie einmal Soziologie studiert haben sollten oder auch Geschichte oder Literatur in den 90er Jahren oder später, wenn Sie sich also mit diesen Themen befassen, dann äh, wissen Sie genau, wie aufregend das Thema von heute Abend wird. Niklas Luhmann und andere Personen haben sich mit der Demütigung der Systemtheorie befassen müssen, denn äh, dieses Konzept ist auch dekonstruiert worden. Es geht aber nicht nur um psychologische Systeme, wie Sie wissen, sondern auch um soziale Systeme. Es geht um die Analyse von Systemen, nicht um ihre Interpretation. Es geht aber auch nicht um das Lesen der Bibeln. Es geht in der Systemtheorie darum, dass man sich mit dem Gegensatz von all dem verpasst, äh, befasst, was auf Glauben gegründet ist. So ist es oft mit der modernen Wissenschaft und dem Bereich Geisteswissenschaft ist es auch so. Das wird unser Gast heute Abend tun. Systemtheorie anwenden auf Vorhersagbarkeit, vor allem wenn es um göttliche Dinge geht, um die Weissagung des Hellsehens Sind Algorithmen kein Ersatz für einen Gott? Was ist mit den Dingen, die Menschen nicht wissen können? Aber ist Wissen das richtige Wort dafür? Wissen Algorithmen tatsächlich Dinge? Können sie lernen? So viel kann ich Ihnen sagen. Unser Gast wird heute oftmals diese Fragen mit Nein beantworten, denke ich. Aber sie wird ein bisschen Licht aufwerfen auf das Konzept KI, künstliche Intelligenz und Algorithmen und welche Rolle diese beiden Dinge spielen können bei der Vorhersagbarkeit der Zukunft und bei der Produktion von Zukunft. Die Priester der künstlichen Intelligenz werden natürlich auch kurz erwähnt werden. Sie kommt aus der schönen Stadt Bologna und eine weitere schöne Stadt liegt in der Nähe von Bologna. Das ist Modena. An der Universität von Modena hat sie nämlich studiert. Sie ist dort Professorin der Fakultät in äh, Modena. Und äh, ich glaube, das haben Sie sicherlich alle verstanden, obwohl es ein italienischer Universitätstitel ist. Jetzt ist sie an der Universität in Bielefeld und befasst sich mit der Systemtheorie ähm, mit, äh, und forscht am Herzen der Systemtheorie, obwohl das vielleicht nicht ganz so passend ist. Sie hat ihre Doktorarbeit über Luhmann geschrieben, nachdem er damals bereits früh verstorben war. Dann hat sie ihre Habilitation in Bielefeld äh, absolviert. Sie hat in verschiedenen Universitäten Gesprochen in New York und Japan. Sie hat unterschiedliche Forschungsthemen beackert und äh, das ist natürlich auch sehr gut für unsere Veranstaltung. Sie hat über Mode gesprochen und heute wollen wir darüber nicht sprechen, aber sie haben über Mode recherchiert. Die Verbindlichkeit ist vorübergehend. Paradoxien der Mode. Im Jahr 2004 beim Surkamp-Verlag ist das erschienen und ein Buch befasst sich mit Erinnerung. Heute geht es um das Recht, vergessen zu werden. Vor allem ist dies ein geflügeltes Wort geworden nach dem EuGH-Urteils über Google. Soziales Vergessen ist auch in Japan erschienen. Form und Medien des Gedächtnisses der Gesellschaft. Das ist der Untertitel des Buches. Ein weiteres Buch haben sie veröffentlicht im Jahr 2007, die Fiktion der wahrscheinlichen Realität. Auch beim Suhrkampfverlag Verlag erschienen. Und ich bin mir sicher, dass wir heute Abend auch etwas über die Unterschiede probabilistischer Tradition und der Präsenz algorithmischer Vorhersagbarkeit lernen werden. Elena Esposito hat über Erinnerung, Mode, Vorhersagbarkeit, das Göttliche und anderes gesprochen. Es gibt einen roten Faden, den wir bereits gehört haben von meiner Vorrednerin, und das ist das Konzept der Zeit. Das, die Zeit ist der rote Faden, der sich durch alle ihre Forschungsprojekte zieht. Die Zeit des Geldes Verzeihung, die Zukunft des der Futures <lacht> ist 2010 erschienen, kurz nach der Finanzkrise im Jahr 2008. Dann hat sich Elena Esposito auch mit weiteren Themen befasst, nicht mit den Brokern, sondern mit den Algorithmen, die hinter den Brokern stehen. Heute sprechen wir über Zukunft und Unsicherheit in der digitalen Gesellschaft. Ich befreue mich nun aus Bielefeld, und Modena Elena Esposito hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, die Bühne gehört ganz in. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für die freundliche Einladung, für die wunderbare Vorstellung. Ich freue mich, und es ist meine große Ehre, heute hier Teil dieser großen Veranstaltungsreihe zu sein. Das ist nämlich ein ganz faszinierendes Thema. Also nochmals danke für die Einladung. Worüber reden wir heute Abend? Nun, wir haben bereits gehört, worüber es heute Abend gehen könnte. Wir reden über die digitale Gesellschaft, über Zeitaspekte der digitalen Gesellschaft und über die Zukunft. Und wenn wir über das digitale Zeitalter sprechen, dann reden wir nicht nur über Menschen, sondern über Algorithmen. Was möchte ich mit Ihnen heute Abend besprechen? Nun, es geht um die Zukunft von Algorithmen und wie Sie die Zukunft vorhersagen können. Es scheint eine neue Entwicklung im Bereich Algorithmen zu sein, dass Google und auch andere Suchmaschinen und weit verbreitete Algorithmen sich seit einigen Jahren mehr mit der Vorhersagbarkeit der Zukunft befassen als mit der Verwaltung von Informationen. Das hat sich geändert. Es ist ein neuer Fokus dazu gekommen für Suchmaschinen. Das ist zwar sehr subtil vor sich gegangen, aber in den letzten Jahren ist das sehr klar geworden. Besonders seit der Revitalisierung der künstlichen Intelligenz, wo Maschinelles Lernen und Big Data und Deep Learning miteinander kombiniert worden sind. Seitdem habe ich eine Revitalisierung dieses Konzeptes gesehen. Das wissen Sie alle hier. Aber in den letzten zehn Jahren ist dieses Konzept wiederbelebt worden. Und das Konzept und die Fähigkeiten von Algorithmen bringen ganz neue Ergebnisse hervor. Es gibt eine Kombination dieser Entwicklungen, Deep Learning und Big Data und das hat zu dieser entwicklung geführt. Künstliche Intelligenz ist auch sehr vielversprechend, besonders wenn es um Vorhersagbarkeit geht, denn Algorithmen werden uns dabei helfen können, die Zukunft vorherzusagen. In es gibt die vorhersagbare Analytik oder Analyse, das ist ein Forschungsfeld, und dabei geht es darum, die Struktur der Zukunft vorauszuahnen. Es geht darum, wie man Strukturen entdeckt und unterschiedliche Strukturen sich erschließt. Aber die Probleme, die damit einhergehen, sind zahlreich, und viele davon sind sehr komplex. Es geht zum Beispiel darum, zukünftige Trends und Entwicklungen hervorzusagen. Das sollte dabei helfen, die Nutzung von Ressourcen zu verbessern. Zum Beispiel. Es geht darum, gezielte Werbung durchzuführen. Das ist ein Beispiel. Man muss herausfinden, ob bestimmte Menschen sich für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen interessieren könnten, dass man ihnen zum Beispiel bestimmte Artikel beim Einkaufen vorschlägt. Aber auch im sozialen Bereich ist das wichtig. In einem Fan. in den Fällen, Gibt es ähm, Möglichkeiten, Betrug zum Beispiel im Bankensektor zu ermitteln oder Krankheiten zu verhindern? Sie alle haben sicherlich gehört von Präzisionsmedizin. Mit Algorithmen kann man jetzt zum Beispiel Krankheiten verhindern. Jedenfalls versprechen Algorithmen das. Aber es gibt auch andere Versprechungen, die realistisch erscheinen, aber bei denen wir Skepsis haben. Es geht zum Beispiel um die die Abschreckung von ähm, Polizei und Kriminalität und Polizeiaktivität. Also es gibt viele vielversprechende Aspekte, aber auch einige äh, Skepsis, die mit Algorithmen einhergeht. Natürlich ist das alles aufregend, aber es führt auch zu großen Sorgen. Interessant hier ist, meiner Meinung nach, dass die Sorgen und Nöte zum Thema Algorithmen und Vorhersagbarkeit nicht nur zu tun haben mit dem, was die Tatsache, dass Algorithmen nicht funktionieren könnten, sondern mit den Fällen, wo Algorithmen tatsächlich funktionieren. Denn einerseits fürchtet man, dass algorithmische Vorhersagbarkeit falsch sein kann, dass es grundlegende Fehler gibt, dass es nicht dass nicht das eintritt, was vorhergesagt wird. Aber andererseits hat man auch Angst vor richtigen Vorhersagbarkeiten. Wenn ein Algorithmus sich an seine Richtlinien hält und effektiv ist, dann hat man die Angst, dass es zu politischen Maßnahmen geben führen könnte, die dann dazu führen, dass es Maßnahmen gibt, die alle Menschen betreffen und auch die Entscheidungsfindeträger betreffen, die dann ähm, vorausgehende Maßnahmen ergreifen. Ich möchte mit Ihnen heute besprechen, wie diese beiden Aspekte interagieren. Nehmen wir eine neue Perspektive ein. Die grundlegende Idee, dass der Enthusiasmus über die vorhersagbare Macht von Algorithmen und die Sorgen über die Folgen dieser Vorhersagbarkeit existieren, sind legitim und nicht legitim gleichzeitig. Enthusiasmus und Erwartungen schließen einander nicht nötigerweise aus. Ob das nun gut ist oder schlecht ist, die Vorhersagbarkeit von Algorithmen ist ganz anders als die Vorhersagbarkeitskonzepte, die wir kennen. Es geht darum, etwas vorherzusagen mit einer neuen Technologie, das, sich, das erst in der modernen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts funktioniert. Es geht um eine ideale Vorhersagbarkeit, die geleitet ist und vorausgeahnt werden kann. Und es geht vor allem auch um Wahrscheinlichkeit. Ein Algorithmus ist kein menschliches Wesen, wie Vorhersagen früher getroffen worden sind. Und so ergeben sich natürlich auch neue Probleme. Algorithmusvorhersagen erlauben uns Dinge, die unmöglich werden für Menschen, auch wenn wir die Maßnahmen der Statistik an der Hand haben. Es ist gleichzeitig eine große Chance, aber führt zu neuen konzeptuellen Problemen, die wir uns auch ansehen müssen. Und das ist eine eher allgemeine Bemerkung. Worüber spreche ich hier? Wie funktionieren Algorithmen? Ein wichtiges Schlüsselwort ist Big Data. Alle reden darüber, alle wissen, was das ist. Big Data sollte ein, eine Ära der grenzenlosen Daten einleiten. Es geht aber auch um unbegrenzte Rechenkapazitäten von Computern. Dann sind Algorithmen in der Lage, diese Daten auch zu verwalten und verarbeiten. Und die Idee dahinter ist, dass ist, dass Algorithmen Daten nutzen und sammeln können über ein bestimmtes Phänomen, Phänomen, über das statistische Universum. Im Bereich Big Data benutzt man also das ganze Wissen des Universums. Und zu einem bestimmten Thema. Und dann muss man keine Stichproben nehmen. Algorithmen führen keine Stichproben durch, durch, sie sammeln lediglich alle Daten. Deswegen, weil Algorithmen alle Daten sammeln, behauptet man, dass einige Informationen gesammelt werden, die nicht nur subjektiv sind. Denn Algorithmen, so behauptet man, sammeln alle Informationen, sie müssen nicht auf Modelle zurückgreifen, um diese Informationen zu interpretieren. Sie nutzen keine Modelle. Sie entdecken nur Dinge. Sie schauen Daten an, sie schauen sich Strukturen an und entdecken Korrelationen. Korrelationen sind ein großes, wichtiges Thema hier im Bereich Big Data. Denn Korrelationen sollten die Bedeutung eines Phänomens unabhängig von der zugrunde liegenden Theorie darstellen. Chris Anderson hat im Jahr 2000 Acht gesagt, dass äh, mit genug Daten die Zahlen für sich selbst sprechen. Man muss sich nur ansehen, welche Muster die Computer herausfinden können in diesem Meer an Daten, dieser, Großes, dieser großen Ozean an Daten. Da kann man angucken, was sich da passiert. Man findet die Korrelationen, die Muster und die sind einfach nur da. Man muss sie nur finden, man muss sie nur sehen. Und deswegen in diesem Diskurs, ist es so, dass das Ergebnis einfach eigentlich nur eine er Beschreibung ist, keine Ursachen und Folgen, äh, Erklärung oder Begründung, sondern einfach nur Beschreibung des Zustands. Also man muss nicht wissen, warum ein bestimmtes Ergebnis äh, passiert, sondern man muss nur wissen, was passiert, also nicht warum, sondern nur was. Also, wir äh, Korrelation ersetzt die Kausation, das heißt wir sehen nur und wissen nur was passiert, aber es ist egal weshalb. Das ist natürlich sehr kontrovers, wie Sie das immer schon in meinen Vorträgen gehört haben, es gibt eine große De Debatte darüber, jeder diskutiert das, aber was ich sagen möchte hier, ist etwas anderes. Ich möchte hier sagen, dass das meist gar nicht wirklich passiert, auch wenn es da einen Hype gibt. Also auch wenn die Technik sehr fortgeschritten ist, also wirklich auf erstaunliche Art und Weise, ist es doch so, dass die Haltung, die dieser ganzen Diskussion über Big Data zugrunde liegt, die ist nicht so weit entwickelt. Also wenn man Leute sich anhört, was sie sagen, was man mit Big Data machen kann, dann... Ähm, scheint es mir so, dass äh, diese Vorhersage durch Algorithmen, wie das von Big Data-Theoristen e erklärt wird, dass das eigentlich nichts äh, etwas sehr Neues ist, äh, ähm, sondern dass es einfach nur wie eine, eine Wiederholung, ein Wiederaufleben der sogenannten Weissagung ist, wie es in der Antike gab, vor allem in Griechenland. Aber vor allem auch in der alten chinesischen Welt war Weissagung ein ganz wichtiger Bezugspunkt für die Leute. Also die in der Antike erschien es so, dass die Zukunft äh, äh, den Menschen nicht offen stand, nicht offensichtlich war, bei den Göttern schon. Äh, und heute ist es fast so, dass es den Menschen immer noch nicht offen steht, aber den Algorithmen schon, dass also diese Ansicht besteht, dass Algorithmen die Zukunft vorhersagen können. Es gibt also sehr viele Ähnlichkeiten hier zu der antiken Weissagung zum Beispiel. Diese weissagenden Prozesse der Algorithmen äh, sind von bestimmten Bedürfnissen geleitet und bestimmte Schritte müssen dafür unternommen werden. Und in beiden Fällen, also bei der Weissagung wie auch bei den Algorithmen, gibt es bestimmte Programme, und zum Beispiel über diesen weissagenden praktiken die so ein bisschen wie wissenschaftliche Praktiken sind, aber eigentlich gar nicht äh, Phänomene erklären oder begründen möchten, sondern einfach nur sich mit ihnen befassen können. Also in der Antike wäre es äh, heretisch gewesen, ketzerisch gewesen, pro bestimmte Prozesse verstehen zu wollen. Nur die Götter konnten das verstehen und die Menschen mussten das nicht verstehen. Und dasselbe ist heute mit Algorithmen, dass Leute einfach denken, dass sie das nicht verstehen müssen. Und das ähm, ja, machte Sinn denn äh, den, den, äh, die, die alten Gesellschaften waren der davon überzeugt, dass es eine grundlegende Ordnung gab und äh, das Ganze geleitet und äh, geführt wurde, aber dass, die Menschen, dass es eine kosmische Logik, gab, äh, kosmische Logik gab und dass die Menschen das nicht alles äh, verstehen müssen. Und dasselbe haben wir ja heute mit diesem Deep Learning und den Algorithmen, da können wir dasselbe beobachten. Und in Bezug auf die Algorithmen, da war das Raten des Ziels, da geht es nicht darum, das Phänomen zu verstehen, sondern nur eine praktische Richtungsweisung zu bekommen, damit die Person sich in dieser Ordnung zurechtfinden kann. Also die Vorstellung war, dass das gesamte Universum in einem Netzwerk von Korrespondenzen ausgedrückt ist, also diese Korrespondenzen, die wir jetzt auch in diesem Algorithmus-Diskurs finden, also eine Welt, in der alles mit, mit allem korrelierte. Und dies, da konnten bestimmte Muster und Konfigurationen entdeckt und gefunden werden. Und, und ähm, in der Antike war, es so, dass, war die Vorstellung so, dass, dass äh, die Walnuss äh, dieselbe Form hat wie des menschlichen Gehirns. Und äh, die Vorstellung war, dass das nicht zufällig war, sondern dass es einen Grund dafür gab, dass es eine Bedeutung gab, dass dieses Muster gleich war von dem Inneren der Walnuss und dem menschlichen Hirn, und dass es deswegen eine Korrelation gab. Und daraus leitete man bestimmte Ableitungen ab für bestimmte zukünftige Ereignisse. Und wenn man sich die Muster in der Welt anschaute, dann meinte man, dass man davon für die Welt und für die Zukunft daraus lernen konnte und so Anleitungen dafür bekommen konnte, wie man entscheiden oder wie man handeln sollte. Es geht darum, dass wenn man sich das anschaut in dieser antiken Weltsicht, da versuchte man die Zukunft vorherzusagen und das war völlig plausibel, denn diese äh, Vermutung, diese Annahme war, dass die Zukunft bereits bestand und vorherbestimmt war und die Herausforderung bestand nur darin oder würde nur darin bestehen, diese Zukunft äh, vorherzusehen und und, und das Verhältnis zur Zeit war damals sehr anders als das Verhältnis, was wir heute in unserer Gesellschaft oder in unserer Zeit im, zur Zeit haben. In der antiken Weltsicht waren die Hauptzeitunterscheidungen zwischen der Zeit Gottes und der Zeit des Menschen, zwischen der Ewigkeit und dem Tempus, Eternitas und Tempus. Ewigkeit war die Dimension, die göttliche Dimension, aus der Sicht der Ewigkeit kann man die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft kennen. Aus dieser Sicht gibt es eigentlich keine große Unterscheidung mehr zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Die Unterscheidung löst sich auf, denn als Gott sind ja, für Gott sind ja alle drei Zeiten sozusagen gleichzeitig. Sie finden ja für Gott gleichzeitig statt. Der Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft war keine göttliche äh, Unterscheidung, sondern nur beschränkt auf die begrenzte Weltsicht des Menschen. Und der Mensch unterscheidet bei Zeit zwischen Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Aber die Vorstellung war, in der anthologischen Sicht, dass diese dass diese Zukunft genauso vorherbestimmt war, wie auch schon die Vergangenheit ja eigentlich bekannt war, nur dass eben der Mensch nicht wissen konnte, was in der Zukunft passieren würde, aber dass die Zukunft eigentlich schon vorherbestimmt war. Und diese Weissagung, war die, die Möglichkeit der Weissagung war deswegen komplett rational. Es erforderte nur eine bestimmte Art von Techniken, um einen Blick in diese Zukunft gewinnen zu können. Die Zukunft war ja in der Ansicht der Antike schon längst da. Man konnte nur eben, nicht da reinschauen, aber man meinte, dass man doch ein paar Anzeichen sehen konnte, um zu verstehen, was in der Zukunft passieren würde. Und das ist eine gewisse Rationalität. Es ist nicht irrational, das ist in Wirklichkeit eigentlich sehr plausibel. Es ist eine Art von Rationalität, die aus der Antike heraus verständlich war, aber nicht unserer Rationalität entspricht und also für unsere gegenwärtige Gesellschaft eben nicht rational erscheint. Unser Zeitverständnis ist sehr anders. Zeit im Allgemeinen aber insbesondere unsere Sicht auf die Zukunft. Was für uns sehr wichtig ist und was wir nicht aufgeben möchten, ist, die, dass die Zukunft für uns offen ist. Die Zukunft ist ein offenes Feld und heute im in in Präsenz können wir Menschen die Zukunft nicht wissen, aber selbst Gott kann die Zukunft in, nicht vorhersagen, denn die Zukunft gibt es für uns im Prinzip noch nicht. Die Zukunft gibt es im Vorfeld nicht, denn die Zukunft wird geschaffen durch unsere Handlungen, und aus, also aus grundlegenden Riesen kann die, Gründen kann die Zukunft deswegen nicht bekannt sein. Die Zukunft ist nicht gegeben, ist nicht eine Serie von Ereignissen, die schon beschlossen sind, sondern, wie Human Cosell das ähm, beschreibt, die, die, die, die Zukunft liegt noch jenseits des Horizontes. Ähm, wir ähm, versuchen uns ihr zu nähern, aber wir können sie nie erreichen. Wir versuchen, es ist wie ein Horizont. Also, wenn wir uns dem Horizont nähern, können wir ihn ja auch nicht erreichen, sondern er bewegt sich weiter von uns weg. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auf die Zukunft vorbereiten können. Wir können sogar sehr viel machen, um uns auf die Zukunft vorzubereiten, aber das kann nicht im Vorfeld gewusst sein, gewusst werden. Was wir über die Zukunft wissen können, ist nicht die Zukunft selbst, sondern nur das heutige Bild von der Zukunft. Wir können mehr und mehr Informationen über die Erwartungen über die Zukunft äh, erhalten. Das sind Daten, Daten, die es schon gibt, die beobachtbar sind und die man deswegen erforschen kann, um ein, eine zuverlässigere und äh, detailliertere äh, Sicht von der Zukunft zu bekommen. Das ist so wie so haben sich Vorhersagen entwickelt. Vorhersage ist nicht möglich aus grundlegenden Gründen, aber Vorhersage oder Prädiktion nimmt jetzt die Form des Planens an. Wir planen, um die Zukunft auf kontrollierte Art und Weise anzugehen. Die, die, die, die, die Zukunft ist allerdings noch nicht sicher, denn sie ist ja offen. Eine offene Zukunft kann nicht sicher oder bestimmt sein. Das heißt, die Instrumente, die wir nutzen, um uns die Zukunft vorzubereiten, ist nicht mehr die Weissagung, sondern Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und äh, das, damit versuchen wir die Unsicherheit der Zukunft anzugehen, aber diese Unsicherheit kann nicht beseitigt werden. Und diese äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung äh, verspricht nicht, äh, uns heute schon zu zeigen, was morgen passieren wird, sondern einfach nur zu kalkulieren, welche Wissenslücken wir über die Zukunft haben. 40 Prozent oder 20 Prozent, es rechnet nur aus, was wir nicht über die Zukunft wissen. Und, und, das, und das wir, dass es ein bisschen was gibt, was wir vorhersagen können oder wissen können und dass wir uns darauf vorbereiten können. Und es geht darum, dass wir in der Zukunft natürlich nicht ausweichen können, aber doch so vorbereitet sein können, dass wir damit umgehen können und dass das dann rational ist und auf gutem Grund äh, beruht. Dieser Ansatz, das ist der Ansatz der der Wahrscheinlichkeitsrechnung, folgt, um eben dieser Unsicherheit der Zukunft vorzubeugen, war und ist immer noch die Grundlage für die Wissenschaft, das wissenschaftliche Edikt der Moderne. Also, das ist die Grundlage der wissenschaftlichen Forschung eigentlich sogar. Nein, das ist sozusagen die Grundlage für dieselbe ethnische oder ethische Entwicklung, die auch dazu führte, dass wir diese ähm, künstliche Intelligenz entwickelt haben. Also das ist der, diese Techniken, Maschinenlernen und so weiter, die, von, die benutzen ja äh, statistische äh, bei statistische Instrumente, also die Wahrscheinlichkeitsrechnung, also in der äh, in der ähm, vorhersagenden Analytik ähm, versucht man jetzt damit, die Zukunft vorherzusagen, also etwas äh, vorherzusagen, was eigentlich noch unvorhersehbar und offen ist. Das ist eine Mer ein merkwürdiger Widersatz, Widerspruch, den ich äh, mit Ihnen heute Abend hier kurz besprechen möchte. Wie, wie, können, wie können wir die Zukunft vorhersagen äh, in dieser Welt? Äh, wie können algorithmische Vorhersagen und probabilistische Traditionen miteinander verbunden und wie unterscheiden sie sich, wenn Algorithmen statistische Instrumente nutzen, aber dann etwas versprechen, dass sich das daraus ergibt, was aber eigentlich nicht im Einklang ist mit der probabilistischen Tradition, wie passt das zusammen? Also diese beiden Dinge sind eigentlich sehr unterschiedlich, auch wenn sie selbe Instrumente verwenden, Maschinen lernen. Es ist eigentlich sehr klar, dass das etwas anderes ist, was die Leute machen, die im selben Raum sitzen und sich mit Statistiken befassen, die nützen dieselben Instrumente. Statistiken sollten dazu äh, beitragen, dass bestimmte Verfahren aktiviert werden sollen, die eigentlich wissenschaftliche Forschungsmethoden sind. Man nimmt, wie schon Galilei das gemacht hat, man entwickelt ein Modell und erprüft, überprüft es an der Realität. Und äh, dann stellt man fest, ob das Modell der Realität entspricht, mit welcher Akkuranz, und dann passt man das Modell wieder an. Und äh, wenn man das mit der Statistik macht, da gibt es das, wenn man Statistik verwendet, dann möchte man die Welt damit erklären, mit diesen Mitteln. Also Und beim Maschinenlernen im Gegensatz dazu ist der Zweck sehr anders. Der Zweck des Maschinenlernens besteht nicht darin, zu verstehen, wie ein bestimmtes Phänomen entstanden ist. Es geht auch nicht irgendein Modell zu erarbeiten. Wenn man mit Algorithmen arbeitet, dann weiß man oft nicht mal, ob es überhaupt ein Modell geben kann. Und die Maschine arbeitet auch ohne Modell. Und diese algorithmischen äh, Prozesse, da geht es nicht um die Wahrheit, sondern es geht einfach nur um... Man Interess Man möchte nur eine Vorhersage machen. Also es geht gar nicht um Wahrheit. Diese Haltung gegenüber der Zukunft zeigt große, große Unterschiede auf zwischen den algorithmischen Vorhersagen und der probabilistischen Tradition. Die Statistiken produzieren Vorhersagen auf Grundlage eines Durchschnitts von den beteiligten Elementen. Das heißt, die, bei der Statistik da, äh, schafft man Ergebnisse, die einfach äh, ein allgemeines Phänomen verstehen helfen sollten. Dass niemand hat 1,4 Kinder. Aber das ist das Ergebnis der Statistik. Und darüber wird ja viel gesprochen. Es gibt auch viele äh, Witze über diese statistischen Ergebnisse, die irgendwie nicht plausibel sind, aber die natürlich trotzdem für uns nützlich sind. Algorithmische Verfahren sind sehr anders. Sie nehmen. Sie nehmen keine Proben, sie nehmen alle Daten, sie sammeln Big Data, also alle Daten, aber sie, sie schaffen keine allgemeinen Ergebnisse Und Sie schaffen keinen Durchschnittswert bei der Algorithmen, werden alle Daten äh, gesammelt. Sie berechnen aber keinen Durchschnittswert, sondern einfach alles, sammeln alles. Sie können beschreiben, was äh, es zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Zeit gefunden werden kann. Nichts ist spezifisch da drin, es ist alles sehr allgemein und sehr viel Daten einfach. Und Wenn man sich diese Aspekte anschaut, dann sieht man das algorithmische Verfahren, ein äh, weissagendes Modell im Prinzip wieder schaffen. Denn die Weissagung äh, be befasst sich auch mit sehr praktischen Fragen. Also wenn man eine weissagende Antwort haben möchte, dann ist ja die Frage, wie soll ich, äh, also ich speziell nicht irgendjemand, in einer bestimmten Situation entscheiden, wie sollte ich mich heute verhalten, um morgen eine günstige Situation zu haben. Was ist der beste Zeitpunkt, um einen Kampf zu beginnen? Wird meine äh, erfolgreich sein. Also sehr fokussierte persönliche Fragen werden dem Orakel gestellt. Und äh, und diese Weissagungen wurden dann auch genutzt, um punktuelle individuelle Entscheidungen zu treffen. Und diese Weissagen ging immer an Einzelpersonen. Und in der prädiktiven Analyse, vorhersagenden Analyse, da geht es nicht darum, etwas Allgemeines zu beschreiben, sondern eine Anleitung zu geben, die so akkurat wie möglich sein sollte. Zum Beispiel ein Zitat hier von einem Buch über äh, eine, äh, eine vorhersagende Analyse. Die, äh, die die Schätzung der Zahl der äh, Eishörnchen, die im nächsten Monat in Nebraska verkauft werden sollte das mit einem um, nicht sagen welcher jeweilige Einwohner von Nebraska im nächsten Monat mit einem in der Hand, Eishörnchen in der Hand gesehen wird und das ist der Unterschied zwischen äh, Maschinenlernen und ähm, Vorhersagenanalytik. Analytik und äh, der durch das die die die, die Analytik bezieht sich auf den Durchschnittsmenschen des äh, das heißt dass im Durchschnitt jeder Mensch einer bestimmten Bevölkerung diesem Modell mehr oder weniger entsprechen sollte. Und von den, die neue Grenze, der neue Horizont der ähm, Vorhersage ist sehr anders. In, in, einer, in einer Bewegung, wo es ähm, die Suche nach dem Universum, darum kümmert sich niemand mehr, das interessiert niemanden mehr, ähm, in, in der medizinischen Forschung müssen wir jetzt wissen, wie Krebs funktioniert. Ist, äh, die Individualisierung, äh, äh, das interessiert jetzt nicht mehr, wie, wie, wie Krebs sich insgesamt entwickelt, sondern es geht nur um deinen oder meinen Krebs. Also es geht nicht mehr um universelle Angaben, sondern nur um das äh, von äh, Einzelpersonen. Hier geht es bei dem Beispiel um Krebs, aber die erstaunlichsten Fälle kommen von der vorhersagenden Medizin. Das funktioniert tatsächlich sogar in einzelnen Fällen. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert das, weil Algorithmen Teil dieser Operationen sind. Sie beobachten die Welt und befassen sich mit der Welt von innen und nicht von außen her, nicht mithilfe eines Modells, sie sind innerhalb der Daten, innerhalb dieses, dieses Felges, Feldes. Und das äh, verändert die, die Meinung der Vorhersagenpartei. Wenn Algorithmen Vorhersagen machen, dann sehen sie nicht vorher, welche Struktur gegeben ist, welche Zukunft ähm, der Algorithmus vor sich sieht. Dass sie sehen eine Zukunft, die noch nicht da ist, die nicht möglich ist. Algorithmen stellen die Zukunft her mit ihren Berechnungen. Deswegen sind Algorithmen nicht in der Lage, etwas zu antizipieren, was noch nicht da ist. Aber Algorithmen können die Zukunft vorhersehen, die als Ergebnis dessen da sein könnte, was sie selbst berechnen, aufgrund ihrer eigenen Erfahrung. Ich werde Ihnen einige Beispiele geben. Die Vorhersagbarkeit von Algorithmen ist immer kontextuell zu sehen. Sie beziehen sich nur auf ein besonderes Thema, zum Beispiel, welche Person aus Nebraska dann irgendwann mit einem Eis in der Hand über die Straße gehen wird. Zum Beispiel ein Algorithmus beim sogenannten Predictive Shopping sagt nicht, wie sich die Verbrauchertrends in, den, in, den nächsten, in der nächsten Saison entwickeln oder wie sich die Marktanteile verändern werden. Sie gehen nicht auf allgemeine Trends ein, sondern auf spezielle Phänomene. Sie an voraus, welche besonderen Produkte, bestimmten Produkte, ein bestimmter Verbraucher kaufen werden würde. Und meistens sagen sie das voraus, bevor der Verbraucher überhaupt von diesem Produkt gehört hat und es gekauft hat oder sich dafür interessiert hat. Die Person weiß vielleicht noch gar nicht, dass sie dieses Produkt brauchen wird, aber der Algorithmus berechnet das und schlägt dies dann vor. Und so funktioniert das dann. Das wissen Sie. Ich weiß vielleicht jetzt noch nicht von einem Produkt, das es bereits gibt, aber der Algorithmus identifiziert, und ich übertreibe jetzt hier, der Algorithmus Identifiziert, dass dieses Projekt zu meinen vergangenen Kaufentscheidungen und den Entscheidungen anderer berühmter Personen passen könnte. Und es gibt ganz viele Daten über mich im Internet, und aus irgendeinem Grund denkt der Algorithmus, dass ein Produkt X zu mir passen könnte. Auf Grundlage dieser Kriterien entscheidet er dann, und diese Kriterien die kennen wir gar nicht. Welche Informationen der Algorithmus benutzt, wissen wir gar nicht, um zu dieser Entscheidung zu gelangen. Wir wissen nicht, wie die Algorithmen die Entscheidung fällen. Aber oftmals funktioniert es. Wie, die Algorithmen funktionieren nicht so, wie wir es denken, wie Amazon zum Beispiel. Es geht nicht nur darum, ein Buch angeboten zu bekommen, das ähnlich ist wie das, was man schon liest. Nein, es gibt viel überraschendere Ergebnisse, die informativ sind. Zum Beispiel, ein Nutzer hat eine Barbiepuppe gebraucht Und als nächstes kommt eine Reise nach Marokko. Und die Person weiß vielleicht noch gar nicht, dass so eine Reise nach Marokko auf der Tagesordnung stehen könnte. Aber wenn der Algorithmus korrekt vorhersagt, dann kauft diese Person dann ein Flugticket für eine Reise nach Marokko. Und wenn die Vorhersage richtig ist, dann ist das nicht der Fall, weil die, der Algorithmus die Zukunft vorhergesehen hätte, sondern weil die Person gar nicht wusste, dass diese Reise anstehen könnte und in der Zukunft diese Person einmal nach Marokko. Marokko reisen würden. Und ohne die Intervention des Algorithmus wäre es gar nicht zu dieser Version der Zukunft gekommen. Die Verbraucher kaufen also etwas, was der Algorithmus produziert hat. Und der Algorithmus hat also recht, da er eine Zukunft schafft, die seiner Vorhersage entspricht oder auch nicht. Denn manche Personen gehen vielleicht nicht auf die Angebote des Algorithmus ein. Aber dann lernt der Algorithmus aber. Wenn man einen Vorschlag des Algorithmus annimmt, dann hat der Algorithmus recht Ja, okay, aber wenn ich ein Angebot des Algorithmus nicht annehme, dann lernt der Algorithmus aus der Erfahrung und ändert vielleicht seine Ressourcen etc. Und die Vorstellung dahinter ist, dass es nicht nur beim Predictive Shopping funktioniert, also beim Einkaufen, sondern auch in vielen anderen Bereichen, besonders im ähm, Bereich der Verhinderung von Straftaten. Die Vorhersage, wie wir sie aus Filmen kennen zum Beispiel, sollte funktionieren, bevor ein, eine Person kriminell wird. Denn zum Beispiel könnte man Algorithmen beim Profiling, bei der Erstellung von Verbrecherprofilen benutzen und zur Vorbeugung anwenden. Die Vorstellung ist also, dass Algorithmen richtig oder falsch liegen können. Aber oft liegen sie richtig. Egal, ob sie richtig oder falsch liegen, sollten sie aber immer effektiv sein. Hauptsache effektiv. Denn auch mit vorhersagbaren Algorithmen, wenn sich Menschen an die Vorhersagen halten, dann sollten die Algorithmen die bestmögliche Vorhersagbarkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten haben. So sollte der Algorithmus dann einen Beitrag leisten zur Verbesserung seiner eigenen Leistung in der Zukunft. Algorithmen, Algorithmen haben vielleicht nicht immer recht, aber sie sind immer effektiv. Und so behauptet man es zumindest über Algorithmen. Aber eigentlich ist es so, es klingt faszinierend oder nicht, aber der Punkt ist, dass dies nicht immer der Fall ist. Wir haben viel Forschung, die zeigt, dass dies nicht unbedingt passiert, dass Algorithmen nicht immer effektiv sind. Cathy O'Neill zum Beispiel hat in einem Buch, das Sie vielleicht um, bereits gelesen haben, denn das ist sehr weitgehend besprochen worden, zeigt, wie in vielen Fällen Algorithmen so nicht funktionieren. Algorithmen sind manchmal nicht effektiv, nicht nur, weil sie falsch liegen, sondern äh, und auch nicht, wenn sie richtig liegen. Denn wenn Algorithmen korrekt sind, dann können die Vorhersagen von Algorithmen immer noch ineffektiv sein. Das hat nämlich einen Einfluss auf die Effektivität der Vorhersagbarkeit. Und das kann dann zu zirkulären Entwicklungen führen. Zum Beispiel, ich kaufe ein Produkt, weil der Algorithmus es mir vorgeschlagen hat. Aber gleichzeitig ist es auch so, und das ist die negative Seite, dass es ähm, ähm, Vorsichtsmaßnahmen gibt, vorbeugende Maßnahmen gibt, die die Möglichkeit für die Zukunft einschränken. Der Grund ist ganz klar. Denn unabhängig davon, wie gut die Instrumente sind, man kann nicht vorhersagen, genau wie die Zukunft aussieht aussehen wird. Über dahingehend, wie die Zukunft aussieht, die sie produzieren, dahingehend sind Algorithmen blind. Und das ist der Punkt hier. Dies führt zu einem weiteren Problem, nämlich dem Problem der Zirkularität in der Hel im Hellsehertum. So wie wir Algorithmen benutzen, kann dies zu weiteren Schwierigkeiten und Risiken bei der Nutzen, Nutzung von Algorithmen führen. Schauen wir uns das Hellseertum noch einmal an. Wir haben gesehen, dass oftmals ähm, Datenantworten ähm, sich selbst erfüllen, dass Weissagungen sich selbst erfüllen werden. Auch wenn man versucht, etwas, das vorher gesagt worden ist, nicht zu erfüllen, dann ist es meist doch so, dass es sich trotzdem erfüllt. In der Antike hat das Sinn ergeben, denn man kann der Vorhersage nicht entkommen und dies hat damals bestätigt, dass man durch eine höhere Ordnung vorherbestimmt wird. So hat man es in der Antike gesehen. Es, ist, es liegt nicht an mir, was passiert in der Zukunft, sondern etwas Übergeordnetes entscheidet. Und dann wird sich etwas bestätigen, dem wir nicht entkommen können, eben weil es dieser höheren Ordnung obliegt. Die Zukunft ist bereits vorentschieden, auch wenn wir Menschen es nicht wissen weil die Zukunft ja ungewiss ist. Aber jetzt leben wir in einer anderen Zeit. Wir leben immer noch mit einer offenen Zukunft. Und in unserer semantischen Zeit ist es so, dass dies zu großen Problemen führt. Vor allem führt es dazu, dass wir manchmal nicht lernen können. Das ist der größte, das größte Problem für Algorithmen. Katie O'Neill hat gesagt, dass Algorithmen ein Instrument sind zur Veränderung von Verhalten. Und sie haben einen Einfluss auf die Realität, die sie schaffen. Das heißt, die Algorithmen sind nur die Realität, in die sie eingreifen. Und das Problem das sie, ist, dass sie nicht von dem lernen, was sie nicht erleben können. Die Algorithmen können die Welt ohne ihre eigene Intervention nicht äh, erkennen. Und ich werde Ihnen Beispiel geben. Die Nutzung von Algorithmen führt zu einer Art Blindheit, die einen Einfluss auf das hat, was wir hier erleben und auch auf die Instrumente, die wir nutzen. Aus diesem Grund, und das ist the, the der Hauptgrund, ist es is schwierig, Vorhersagen zu treffen. Und es sind ganz andere Schwierigkeiten als bei der statistischen Vorhersage. Die Probleme von Algorithmen hängen nicht von Stichproben ab oder Mangel von Daten oder falscher Nutzung von Modellen wie im Bereich Statistik. Algorithmen befassen sich damit nicht, sie haben diese Sorgen einfach nicht. Sie haben immer genug Daten, sie haben Big Data, so behauptet man es zumindest, zumindest und man macht keine Stichproben in Algorithmen. Und Algorithmen nutzen keine Modelle falsch denn sie oder falschen Modelle, sie benutzen alle Modelle, die es gibt gibt und so weiter. Und das ist nicht unbedingt unruhigend, aber beim maschinellen Lernen gibt es Probleme. Denn, und das ist Folgendes, es geht um die Beziehung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Zusammenhang mit Algorithmen. Algorithmen, wie alle wissen, haben das maschinelle Lernen befeuert. Es ging darum, so zu nutzen, von denen die die lernen, Daten aus der Vergangenheit und aus, auf Grundlage derer entwickeln sie dann die Zukunft. Aber was sie vorhersagen, also die Effektivität von Algorithmen hängt von anderen Dingen ab, sondern sondern nämlich davon, eine gute zu zu leisten. Und das wahre Problem der Vorhersagen ich darin, dass diese Trainingsdaten gut sind für das Lernen eines Algorithmus, aber die wahren Daten sind etwas anders, da nämlich die Vergangenheit anders ist als die Zukunft. Und die realen versus die Trainingsdaten und der Unterschied zwischen ihnen führt zu Schwierigkeiten, die wir oft ignorieren. Das ist das grundlegende Problem und das ganz ernsthafte Problem, wenn es um Vorhersagen geht, zum Beispiel. Um, yeah. Algorithmen lernen die Ausgangs- und Trainingsdaten so gut, dass sie blind werden für andere Daten. Zum Beispiel der Algorithmus, und das wirkliche Beispiel werde ich äh, später bringen, ein Algorithmus lernt sehr gut mit Rechtshändern ähm, zu arbeiten, dass er gar nicht erkennt, dass ein Linkshänder auch ein möglicher Nutzer sein könnte. Das ist ein übliches Problem für Algorithmen und das nennt man Overfitting, dieses Problem. Das ist ein ganz großes Problem im maschinellen Lernen. Es ist ein großes Problem, das wirklich alle angehen müssen, dieses Overfitting. Denn das taucht immer wieder auf. Wie, wie können wir damit umgehen? Wie können kann diese Bedingungen, dass die Vergangenheit anders ist als die Zukunft und dass, man, dass die Algorithmen blind werden, bei, vor allem angesichts ihrer eigenen Effektivität, wie können wir diese Dinge angehen? Wie können wir das theoretisch angehen? Es geht nicht nur um Lösungen, sondern um mögliche Wege und Herangehensweise. Teil des Problems bei selbstlernenden und Deep lernenden Algorithmen ist, ist, dass sie nicht lernen zu lernen. Und dieses Lernen zu lernen ist eine wichtige Komponente des empirischen Lernens und die Grundlage für unsere menschliche, menschliche Fähigkeit zu generalisieren. Und das führt zu einem konkreten Problem, zum Beispiel zum Thema, Polizeiarbeit. Es gab einen konkreten Fall, wo Polizeikräfte sich der Profilerstellung bedient haben, um in Chicago in den USA äh, Straftaten zu verhindern. Akur, der Forscher, dazu sagt, dass wenn Personen, die von einem Algorithmus gefunden werden, sich nicht äh, entsprechend verhalten, dann kann die Algorithmusvorhersage kontraproduktiv sein. Es gibt eine Person, die Gefahr ein Verbrechen zu begehen, die durch einen Algorithmus gefunden wird. Und stellen Sie sich nun vor, dass der Algorithmus dann eine Person entdeckt, dass selbst wenn sie äh, eine Straftat begehen könnte, dass sie trotzdem, trotz der Vorhersage und der versuchten Verhinderung der Straftat, eine Straftat begeht. Denn manchmal erfüllt sich ja eine Vorhersage. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn man also eine, diese Person verfolgt, dass dann andere Personen wo eine Überwachung sinnvoll sein könnte, dass die dann Straftaten begehen. Das zeigt also, der Algorithmus hatte quasi Recht und hat eine Person gefunden, die eine Straftat begehen könnte. Und dann hat man aber nicht andere verfolgt. Wir haben uns in der Forschung auch nun weiterentwickelt und haben daran gesehen, dass der Algorithmus nicht aus der Erfahrung lernen kann. Wenn man die Erfahrung ansieht, die man gemacht hat, geht es nicht nur darum, Hypothesen zu stärken für Menschen, die etwas über Probabilität wissen, sondern wir nutzen Erfahrung und Hypothesen aus der Vergangenheit, um die Hypothesen für die Zukunft zu verbessern. Aber die Algorithmen können das nicht. Sie können keine unterschiedlichen Hypothesen selbst entwickeln und anwenden. Die vorbeigende Aspekte der Polizeiarbeit mit Algorithmen führt dazu, dass man sich schon ein Ziel zurechtsetzt und man versucht, Kriminalität auszurotten als Polizist. Aber dann wird man blind für eine andere Aufgabe. Man könnte zum Beispiel Informationen der Polizeikräfte nutzen, um die Nachbarschaft zu bessern, um zum Beispiel eine Zielperson in einen anderen Kontext zu setzen. Und das könnten Algorithmen auch, auch tun. Aber dazu sind sie eigentlich gar nicht in der Lage. Das heißt also, was sollten wir hier einführen als Aspekte eben für die Algorithmen? Nun, Erfahrung aus der Vergangenheit führt nicht notwendigerweise zu einer erwartbaren Zukunft. Rainer Koselek hat das zum Beispiel gesagt in seinen Studien. Das hat er ganz klar gezeigt. Er hat eine Studie durchgeführt zum Verständnis von Zeit und offener Zukunft. Da haben wir gesehen, dass unser modernes Verständnis von Zeit anders ist und dass oftmals das Gegenteil von dem passiert, was wir von der Zukunft erwarten. Denn je mehr man über die vergangenheit weiß desto mehr weiß man und besser weiß man dass die zukunft anders sein wird die geschichtsschreibung hat sich nämlich auch zusammen mit dem gedanken über die offene zukunft entwickelt zum wissen zur vergangenheit kann ich sagen dass sich die zukunft oftmals anders entwickelt als hervor vorhergesehen wir können Erfahrungen zum Beispiel nutzen, um auch Überraschungen zu antizipieren. Aber wir antizipieren dann nicht Dinge, die wir bereits kennen. Dieses Problem führt dann auch zum Gegensatz zwischen Weissagen und Algorithmen. Digitale Vorhersagbarkeit ist nämlich komplexer, vor allem in sozialen Umfeldern. In der Antike hat man gedacht, dass eine determinierte zukunft durchaus möglich ist dabei in unserer gesellschaft und in der moderne in unserer digitalen gesellschaft sieht es so aus die intensität der kommunikation ist so dass selbst wenn wir in die zukunft sehen wollen dass wir durch diese neue kommunikation zu mehr unvorhersagbarkeit und komplexität führen und das kann man gar nicht vorher wissen deswegen Deswegen glaube ich, dass auch intelligente Algorithmen theoretische Arbeit brauchen, alles was passiert, verstehen Sie mich nicht falsch, immer schnell lernen ist ganz toll und Soziologen können ganz viel davon lernen, Philosophen auch, aber trotzdem brauchen wir eine theoretische Vorhersage, eine theoretische Reflexion, wir brauchen dies, um diese Entwicklungen angehen und verarbeiten zu können und auch die äh, Konsequenzen und Folgen abschätzen zu können. Ja, vielen Dank für diesen einsichtsreichen und wunderbaren Vortrag über die Unterschiede zwischen dem, was Algorithmen tun und was die äh, probabilistische Vorhersage in der Vergangenheit üblicherweise gemacht hat. Also in den 30, nächsten 30 Minuten sprechen wir wahrscheinlich insbesondere über die Nachteile der algorithmischen Vorhersagen, ob sie so gut funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Äh, das meiste haben Sie ja schon in Ihrem Vortrag gesagt. Sie haben gesagt, dass Sie das große Wort Wahrheit benutzt haben. Sie haben gesagt, algorithmische Vorhersage, da geht es nicht um die Wahrheit, sondern es geht mehr um Effizienz. Also vielleicht sollten wir hier so ein bisschen mehr ein bisschen in das Vokabular der Systems, Systemtheorie wechseln. Es geht weniger wenig um Intelligenz, es geht hier um Kommunikation. Also Algorithmen sind nicht wie Menschen, aber sie bewegen sich innerhalb von Systemen. Das heißt, ist es vielleicht so, dass das ganze Konzept, das diesen äh, Rahmen bietet für künstliche Intelligenz, äh, ein Begriff ist, den wir überarbeiten müssen. Wir müssen, müssen wir eigentlich über äh, AC sprechen, also nicht über Klima-Air-Conditioning, äh, sondern über Künstliche Kommunikation. Kommunikation, ist es Zeit, dass wir einen neuen Begriff einführen? Ja, es ist ganz und, uh, well, course, entschieden Zeit für einen neuen Begriff. Und ich würde mich sehr freuen, über künstliche Kommunikation zu sprechen, eben weil ich ja Soziologin bin. Ich habe etwas in dieser Richtung schon vorgeschlagen und ich habe festgestellt, dass die Leute dem auch zuhören und dass sie das nicht bedeutungslos finden. Aber wie ich Kommunikation interpretieren, also ich bin eine Systemtheoretikerin oder eine Systemtheorie nach Niklas Luhmann, selbst in der Soziologie, selbst in der Kommunikationstheorie ist das noch nicht Mainstream. Also selbst bei Maschinenlernen, maschinellem Lernen, denke ich, gibt es viele Leute, die das in, diese Begriffe von der Soziologie noch nicht akzeptieren. Aber das hat, glaube ich, Ihre Frage noch nicht erschöpfend beantwortet. Ich glaube, ich wäre ganz begeistert, wenn ich über künstliche Kommunikation sprechen könnte. Das wäre Aber der erste Schritt, den jeder in diesem Bereich jetzt akzeptiert, ist, dass künstliche Intelligenz nicht funktioniert. Also jemand hat vorgeschlagen, maschinelles Lernen zu nennen, das zu nennen. Das klingt nicht so toll, das ist nicht so effektiv, das ist nicht so sexy. Es ist schwierig, eine Metapher dafür zu finden. Aber wenn wir uns das Merkwürdige, aber auch das Faszinierende daran anschauen, ist, wenn wir über künstliche Intelligenz in den letzten zehn Jahren sprechen. Da geht es nicht nur um Intelligenz, sondern auch um eine klare Analogie zu der menschlichen Art, Informationen zu verarbeiten. Beim maschinellen Lernen sind die Verfahren einfach effektiver mit diesen neuronalen Netzwerken, also nicht nur diese Vorstellung des Bewusstseins, aber auch die, die, die also auch die, die Hardware des Gehirns selbst äh, sollte so ähnlich sein, analog zu dem menschlichen verarbeiten. Aber die Menschen sagen, dass auch die Verfahren der Maschinen werden immer anders, immer mehr anders von menschlichen Verarbeitungsprozessen. Ich weiß nicht, wie ich das noch ein bisschen ausführen soll. Ich weiß nicht, ob Leute hier äh, irgendwelche maschinelle Trans Übersetzungsprogramme nutzen, Google Translate oder andere. Die sind jetzt ziemlich gut. Sie nutzen, machen lustige Fehler und das ist ganz nett, sie zu nutzen, aber sie sind oft auch ganz nützlich. Und das war zehn, vor zehn Jahren nicht der Fall. Und jeder sagt, dass diese Übersetzungsprogramme jetzt effektiv geworden sind, dass sie jetzt diese guten Ergebnisse erzielen. Und zwar vor allem dann, wenn Sie sind, werden dann gut, wenn die Maschinen nicht mehr Verfahren verwenden, die Menschen verwenden. Also Algorithmen, die Englisch ins Chinesisch übersetzen können, weder Chinesisch noch äh, noch Englisch, aber trotzdem äh, äh, können sie das übersetzen, also kein, weder das Programm noch die Maschine wiss, kennen die Sprachen, aber die, diese sie erzielen die Ergebnisse. Folgendermaßen, nämlich durch Algorithmen, durch äh, Texte ko kommunizieren mithilfe dieser Algorithmen. Die Maschinen produzieren etwas, das sehr nah dem Ergebnis der menschlichen Intelligenz kommt. Und nämlich sie schaffen das, sobald sie anfangen, nicht mehr wie menschliche Herne zu arbeiten, wenn sie diese menschlichen Verfahren aufgeben. Und das ist die Blumenberg-Vorstellung. Also Menschen, äh, die Menschen haben gelernt zu fliegen, als sie aufgegeben haben, wie die Vögel mit den Flügeln zu flattern. Also Flugzeuge flattern ja nicht mit den Flügeln, anders als Vögel. Also Algorithmen äh, werden besser, je weniger sie wissen. Ist das kann man das so ausdrücken? Ja. Das ist ganz interessant. Es gibt noch andere Bereiche. Wo äh, algorithmische Vorhersagen. Wir können es auch direkt sagen, wie wir das genau. Äh, also das geht um kollaboratives Filtern, so wie Amazon das jetzt seit mehr als zehn Jahren macht und das was ziemlich äh, weit verbreitet äh, auch auf äh, Plattformen wie Spotify geworden ist. Das äh, schafft diese, äh, diese beliebten Listen, die zum Beispiel dieser "Dein Mix der Woche" zum Beispiel. Das basiert auf Gemüse n Algorithmen und trotzdem führt das zu ziemlich viel Ähnlichkeit und das äh, äh, äh, kann bestimmte Töne ähn, äh, ähnlich machen wie Fahrstuhltöne zum Beispiel. Aber jedes Mal, wenn ich mir das anhöre und ich höre mir das jede Woche an und das ähnelt für mich dann immer mehr einer Musik, die ich schon kenne. Ich kenne diese also Musik dann nicht mit dem Namen, aber es verschafft doch eine gewisse Ähnlichkeiten und äh, es führt dann dazu, dass ich, anders als früher, mit einem guten Radio-DJ nicht mehr überrascht bin. Äh, und äh, und diese, diese Überraschung, dieser Überraschungsmoment, das ist doch wichtig für Innovation. Es geht hier nicht um ein ästhetisches Problem der Künste, sondern es könnte ja auch zu einem künstlichen, äh, zu einem wirtschaftlichen Problem führen. Was würden Sie dazu sagen? Also dieses Ähnlichkeitsinstrument als Konzept und das führt vielleicht auch zu einem gewissen Verlust an äh, algorithmischer Vorhersage. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Wir, ich, sollten, äh, also die, die, wir, sollten, wir sollten nicht mehr, äh, Algorithmen tun wunderbare Dinge, auch wenn wir es nicht mögen. Aber es ist oft auch sehr erstaunlich, was Maschinen alles können, selbst wenn wir das nicht so toll finden. Sie sind also doch schon auch sehr effektiv. Ich möchte etwas sagen, um ein Missverständnis zu vermeiden. Eine Maschine muss nicht intelligent sein. Und... Äh, Sie arbeiten besser, je weniger sie versuchen, die menschliche Intelligenz zu imitieren. Aber das heißt nicht, dass, also zum Beispiel das Beispiel, was Sie genannt haben, das funktioniert so gut, weil das in den letzten Jahren möglich wurde, weil wurde auf parasitäre Weise die Intelligenz der Nutzer verwendet. Also zum Beispiel Crowdsourcing ist ein gutes Beispiel dafür. Aber zum Beispiel wenn daran, das erste Beispiel, an das wir hier denken, ist Google. Google war und ist immer noch die beste Suchmaschine für alles und es war in der Lage, effektiver zu sein als andere Suchmaschinen wie Yahoo oder Alta Vista und andere, die ich, an die ich mich schon gar nicht mehr erinnere, weil Google es gelernt hat, diese, diese, diese Idee oder diese Vorstellung zu ändern. Also die Maschine an sich war nicht intelligent. Also ich glaube, jeder weiß, wie, wie Page und so eine Worte, ähm, Page Rank, rank wie, ja, wie das Seitenranking funktioniert. Das, äh, also die Seiten tauchen oben auf, die mehr gelinkt sind, mehr Verbindungen haben zu anderen. Das heißt, der Algorithmus an sich ist nicht intelligent, aber er lernt von dem, was die anderen Leuten machen und erzielt so die besten Ergebnisse. Also, die alten Suchmaschinen äh, äh, basierten auf semantischen Bäumen. Das heißt, die Maschine versuchte zu verstehen, was passierte und hat auf dieser Grundlage, auf der Grundlage der semantischen Bedeutung des Inhaltes, Vorschläge gemacht. Aber Google hat das komplett an, abge, äh, abgestoßen und es gibt keine semantische Analyse. Nichts dergleichen. Die Maschine ist also nicht intelligent, sie ist, so, sie ist dumm, aber sie ist irgendwie dann wieder doch sehr intelligent, weil sie äh, gelernt hat, denn sie hat gelernt von dem Verhalten der Nutzer, was die relevanten Punkte sind. Und deswegen braucht man eben Big Data. Man braucht das, damit diese Maschine im Web Hinweise bekommt über Unterschiede, die von Menschen produziert werden. Da passiert immer was oder es hier steht immer die Gefahr, dass ein gewisser Widerstand entsteht, dass Leute etwas mögen oder was nicht mögen dass sie äh, vorgeben, etwas einzukaufen, was sie nicht möchten, wie zum Beispiel auf Facebook, dass sie hier in die AfD in Deutschland äh, behaupten zu mögen, aber in Wirklichkeit mögen sie sie nicht. Also sie spielen irgendwie mit dieser Maschine rum. Das ist jetzt kein Massenphänomen, aber es ist immer noch eine Option, die... Äh, Möglich ist, dass Leute vielleicht ihr Profil manipulieren oder ändern, damit die großen Big Data-Maschinen nicht so viel von ihnen wissen. Also, das sind, glaube ich, bekannte Beispiele. Wie gehen Algorithmen damit um, mit dieser subjektiven Änderung? Also, die, die, die Maschinen sind ja nicht daran interessiert, aber es gibt ja doch immer die Möglichkeit, dass man äh, sich dem widersetzt, dass man wahre Spuren hinterlässt. Also, in, in die, die, die, die Systemtheorie ist äh, durchaus daran interessiert, äh, die, die, wenn man etwas äh, wenn man erkennen möchte, was die wichtigste Rolle ist der psychischen Systeme von Einzelpersonen ist, dann, dann dann ist das ja nicht außerhalb der Gesellschaft. Das ist ja, das, dann sind ja auch die, die, die Punkte außerhalb der Gesellschaft relevant. Die sind so relevant, dass... Ähm, ähm, die, die, Pro, die Programme, auf die die Leute reagieren, werden ja nicht von den Algorithmen erzeugt, sondern zum Beispiel diese Themen im Bereich Datenschutz. Das äh, sind große Probleme, niemand weiß, wie man damit umgehen soll, Schutz der Privatsphäre, Datenschutz, wie können Algorithmen äh, Informationen äh, sammeln, zum Beispiel auch aus Daten, die keine Bedeutung für irgendjemanden haben. Also für Algorithmen ist nicht nur wichtig, was ich im Netz geschrieben habe und wo ich habe. Suche, sondern das Problem ist, dass der Algorithmus sehr viel über mich weiß, äh, was ich selbst gar nicht weiß, weil er das noch aus dem GPS-System gesammelt hat und so weiter. Also dieser Datenschuppen, die, über den jeder im Netz verfügt, und das ist das, die eigentliche Gefahr. Und nicht mal, dass das eigentlich genutzt wird, diese Daten. Aber es äh, war also eine Verdunklung, eine Verschleierung ist gut, äh, aber um. Äh, um dem zu vermeiden, dass man ein Profil im Netz äh, von sich äh, erstellen lassen kann, so Vers Leute sich äh, zu verstecken. Also, man wird von der, Masch von der Maschine wird ein Profil erstellt. Das, ich weiß nicht, ob es einen Sinn macht, äh, seine Spuren zu verbergen, ver denn ver ver ver ver ver die Maschine wird ja sowieso überall sein. Also, die, die, die, die, wir müssen nach der Logik der Maschine gehen. Das ist nicht die Logik der, der Menschen. Und äh, dieser, diese äh, die Möglichkeit, diesem zu entgehen, äh, ist nicht, dass man keine, äh, dass man und jedes Mal, wenn man was im Netz macht, dann äh, also also, um, um einem Profil zu entgehen, ist eigentlich wichtig oder besser, möglichst viele Daten und Spuren im Netz zu hinterlassen, denn dann wird es so verschieden und dann kann die Maschine nicht mehr genau entscheiden, was zusammengehört. Und wir müssen uns äh, Algorithmen eben anders vorstellen, anders über sie denken. Sie haben diese sehr schöne, sehr klare, sofort äh, verständliche Unterscheidung äh, getroffen zwischen probabilistischer Vorhersage und der algorithmischen Weissagung. Und probabilistische Modelle wollen versuchen, den allgemeinen Durchschnitt vorherzusagen. Und die algorithmische Vorhersage möchte über die Einzelperson wissen. Also die algorithmische Vorhersage möchte etwas über deinen Krebs und meinen Krebs erfahren und darüber, ob du oder ich morgen in Nebraska ein Eis essen. Chris anders. Sie haben ein berühmtes Zitat gebracht, der sagte, dass es keine Theorie gibt, dass die Zahlen für sich sprechen. Wir wissen von einzelnen Fällen, dass es in der Tat äh, vielleicht keine Theorie gibt, aber doch äh, ähm, Voreingenommenheiten und dass sie vielleicht irgendwie in den Algorithmen drin enthalten sind. Also zum Beispiel weiße Männer waren erfolgreicher in bestimmten Berufsfeldern in der Vergangenheit und deswegen kann man daraus ableiten, dass sie auch heute noch. Zukunft erfolgreicher sein werden und das kann sein, dass manchmal Algorithmen, um das ganz platt auszudrücken, vielleicht diese Voreingenommenheiten weiterverbreiten. Wie gehen Sie gegen solche eingebauten Voreingenommenheiten vor? Wie kann man das machen? Ja, das ist ein praktisches Problem, diese Voreingenommenheit. Natürlich sind Algorithmen komplett äh, voreingenommen, nicht neutral. Sie sind nicht intelligent und jeder hat von diesem Beispiel gehört, dieser Algorithmus. Das wurde von Microsoft vor einem Jahr erzeugt. Und das wurde dann nach einem Tag gelöscht, weil das wirklich einfach horrible, schrecklich sexistisch und rassistisch war. Aber, aber die, diese Programmierer waren alle eigentlich Liberale. Sie waren selbst schockiert über den eigenen Algorithmus, den sie geschaffen haben. Und äh, die, also selbst wenn eigentlich der, der Entwurf oder Design des Algorithmus nicht voreingenommen ist, dann kann trotzdem der Algorithmus, voreingenommen sein. Wie ich schon sagte, der Algorithmus ist nicht intelligent und äh, äh, sie werden dann intelligent, intelligent im Laufe der Zeit. Äh, so nutzen die Intelligenz des Nutzers und gründen darauf. Also wir Menschen sind ja auch voreingenommen. Das Web ist voreingenommen. Fake News äh, äh, gibt es und auch äh, Hassrede ist erfolgreicher im Netz. Das heißt, dieser Diskurs im Web äh, ist nicht nur voreingenommen er ist wahrscheinlich sogar noch voreingenommener als äh, außerhalb des Webs. Wie, wie können Sie erwarten, dass äh, die, die, diese Algorithmen oder diese Diskussion im Web äh, nicht äh, voreingenommen ist? Es äh, gibt nicht äh, äh, äh, Google zum Beispiel kann sehr nur, nur weil die Algorithmen nicht intelligent sind, heißt das nicht, dass sie nicht kontrolliert werden können. Google kann zum Beispiel durchaus pornografische Inhalte kontrollieren. Und äh, diese Vorstellung, dass Algorithmen äh, voreingenommen sind, das muss einfach als gegeben angenommen werden. Und wir müssen dafür eine Lösung finden. Äh, das ist schwierig, denn wir sind ja auch voreingenommen. Sie haben Google genannt und zwar, ähm, und Sie haben dort auch den äh, ähm, Page Rank Algorithmus genannt, der wird ja täglich genutzt, der wird nicht. Von, von, von einem Software-Ingenieur geändert, sondern von Millionen von Software-Ingenieuren. Man äh, kann, äh, kann man als Engineer da eingreifen, als äh, Software-Schreiber. Soweit ich weiß, wird dieser, ähm, die, die, die, die, dieser, dieser Algorithmen jeden Tag von Google geändert wird und die, der Quellcode ist geheim und es ist sozusagen eine Art von Katz-und-Maus-Spiel, damit das nicht entdeckt wird, aber die, diese grundlegende Logik, Dahinter, nämlich dass der Algorithmus von Google aus dem Verhalten der Nutzer des Webs lernt, das ändert sich nicht. Und natürlich kann man sehr viel machen, um die bösen, die fürchterlichsten Konsequenzen davon zu vermeiden, aber all diese, das alles ist sehr logisch. Man kann dem Algorithmus nicht beibringen, zwischen verschiedenen Arten von Verständnis zu unterscheiden. Man, das, ist das, das ist das Problem. Das kann funktionieren, aber der Algorithmus, der Algorithmus ähm, lernt nur das, was der Mensch entschieden hat, was der Algorithmus lernen soll. Der lernt sehr gut, also sie, die, die, die, diese Unterschwelligkeit, das, das ist etwas, was äh, der Algorithmus nicht selbst schafft, aber, aber zum Beispiel, sie, sie, sie produzieren äh, sehr viel sinnvolle Dinge, aber auch sehr viel Müll aus den Sachen, die sie im Netz finden. Also dieses, diese Vorstellung von Zeit ist auch ein Punkt. Da haben wir schon ziemlich viel von gesprochen heute Abend und diese Annahme, dass Algorithmen der sozialen Wandel nicht mögen, die können, es ist schwierig für den Algorithmus, das zu berücksichtigen oder äh, äh, dass es sozialen Wandel gibt, also zum Beispiel eine retro -Zukunft. Also die, die, die Zukunft ist sozusagen die vergangene Zukunft, so wie der Algorithmus meinte, wie die Zukunft aussehen wird in der Vergangenheit. Und in diesem Modell sind wir ja gefangen in einer Art von Teufelskreis zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, zwischen etwas, was, äh, äh, das, das, ja, das machen wir ja jetzt im künstlerischen Bereich, ist das eine wichtige Sache, da haben wir sehr viele retro -Phänomene auch äh, im sozialen bereich im künstlerischen bereich sehr viel bezug auf eine vergangenheit die so vielleicht nie bestanden hat sozusagen ein äh, retro wahn also algorithmen sind ein anderer antriebsfaktor für diese retromanie äh, die wir ja jetzt in vielen sozialen und gesellschaftlichen bereichen finden diese sehnsucht nach der vergangenheit. Sie haben Mode erwähnt und Vintage ist ein ganz wichtiges Element der Mode, aber an Mode ist interessant, dass Mode immer neu sein muss. Das interessante ist, ist wenn man sich Vintage anschaut, dass Vintage immer etwas ist, dass man das daraus besteht, dass man etwas altes neu entdeckt. Das ist etwas, das wir tun, aber Algorithmen können damit nicht umgehen. Das Problem ist also etwas grundlegender. Für Algorithmen ist es so: Sie sagen in der Zukunft voraus als eine Art Projektion der Vergangenheit. Und das können sie sehr, sehr gut. That. Aber mehr als das können sie aktuell nicht. Ich habe mich unterhalten mit Personen im Bereich maschinelles Lernen und well. Maschine and and sie wissen das can, example, davon. Problem right? Das Problem Overfitting habe ich bereits erwähnt. Das the kennt man in der well. Community und man lernt sehr viel damit in Algorithmen. Die Algorithmen lernen viel mit Overfitting. Und es gibt einen Unterschied im Bereich maschinelles Lernen. Denn da ist man an, an einem anderen Punkt im Moment. Im maschinellen Lernen weiß man nicht, wie man mit eben solchen Vorurteilen zum Beispiel umgeht. Ein guter Algorithmus ist nach wie vor voreingenommen und funktioniert nicht gut. Das heißt also, wenn wenn wir dem Algorithmus viele Dinge beibringen, viel Varianz beibringen, dann vergisst er auch Dinge. Und dann hat man einen dummen Algorithmus. Und das wollen wir ja nicht. Dann kann man nämlich gar nichts mehr kontrollieren. Aber man weiß das in der Community des maschinellen Lernen. Eine Diskussion in dem Bereich dreht sich darum, wie man eine Balance zwischen Nutzung und Nutzung der Daten findet, der Daten, die man hat, aber gleichzeitig auch Varianz einzubringen. Je mehr man zum Experten wird, desto näher ist man an dieser Lösung dran. Und das ist etwas, was man mit Algorithmen, Algorithmen beibringen kann. Ist besteht da ein Zusammenhang zu dem, was Sie gesagt haben über vorbeigende Polizeikraft gesagt haben, zum Beispiel über Rechtshändertendenzen, ähm, also dass die Maschine eher einen Rechtshänder entdeckt und einen Linkshänder nicht oder ein, wenn es darum geht, Kriminelle zu entdecken, die so oder so eine Straftat begehen würden, wo das ganz klar vorhergesagt werden kann und wo man gleichzeitig die Instabilität, den Instabilitätsfaktor ignoriert, also heißt also diejenigen Personen, die fast eine Straftat begehen könnten, kann ein Algorithmus also über solche ethnischen Fragen vielleicht auch etwas lernen? Wollen wir einen perfekten Algorithmus, der vorhersagen kann, was in der Zukunft einer Person passiert? Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber man könnte die Algorithmen nicht verbessern, sondern flexibler gestalten. Das Problem bei dieser Polizeiarbeit ist, dass der Algorithmus nicht falsch oder richtig liegen muss, denn die Personen, die ähm, als ins, wie Sie gefasst werden, ja, die haben das Risiko, Straftäter zu werden, denn es gibt da Muster. Das heißt, der Algorithmus ist effektiv, weil er die richtigen Zielpersonen identifizieren kann. Aber der Algorithmus ist nicht effektiv auf der aus dem Grund, dass der Algorithmus etwas nicht wissen kann, denn der Algorithmus der Algorithmus weiß nicht, was als Folge seines Wissens produziert wird. Es geht um Personen, die Straftäter werden können, aber, und, und dann befasst man sich mit denen und ignoriert andere, die auch zu Straftätern werden könnten. Und es gibt keine wirkliche Vorsorge oder Verhinderung. Deswegen steigen die Anzahl der Straftaten doch. Wir sollten stattdessen daran arbeiten, den und den Algorithmus flexibler zu machen. Man muss also den Algorithmus lernen lassen, ob er richtig liegt oder nicht und das muss man dann integrieren, damit der Algorithmus von dem, was passiert, nochmal selbst lernen kann und nicht nur sehen kann, ob er richtig oder falsch liegt, sondern damit der Algorithmus auch lernen kann, was auf der Welt passiert, um ihn herum. Dinge, die man nicht wissen konnte, bevor man Algorithmen entwickelt hat. Also es ist eine Frage, ob Algorithmen in der Zukunft einmal ihre Vorurteile verlieren werden, um flexibler zu werden, um zum Beispiel mehr Offenheit zu ermöglichen. Das war einmal ein wichtiger Teil dessen, was die Zukunft in der Vergangenheit ausmachte. Das war eine große Frage, aber es gibt da noch eine weitere Frage, die vielleicht ganz gegenteilig wirkt. Wie kann man eine andere Art, das Problem anzugehen, falls das nicht passiert ist? Es geht um eine Herangehensweise dahingehend, dass man sagt, man weiß nicht, was in der Zukunft passiert. Man will den Algorithmus nicht vorhersagen lassen oder eine Zukunft produzieren lassen. Und zum Beispiel den Algorithmus nicht entscheiden lassen, was man einkaufen wird, wäre da seine Option. Dann müssen wir uns einfach auf die Programmierer verlassen, dass sie die Algorithmen besser programmieren, damit sie diese Fehler nicht mehr haben. Das weiß ich nicht. Aber wenn eine Lösung schließt die andere nicht aus. Es gibt zum Beispiel einen rechtlichen Filter und in, es gibt einen Unterschied zwischen den USA und der EU. In der EU Verbieten wir gewisse Dinge. Also es gibt hier einen rechtlichen, juristischen Filter. Ich bin da keine Expertin, aber wir tun das in vielen Dingen in der EU, dass wir einen rechtlichen Filter haben aber bei und bei Algorithmen auch. Warum auch nicht? Man muss sehen, dass einige Dinge richtigerweise verboten werden, wenn es um Algorithmen geht. Aber das wirkliche Problem ist, welche Dinge sollten wir verbieten und wie. Ich habe schon über das Recht auf Google vergessen zu werden gesprochen. Das ist eine tolle Idee mit sehr schlechten Ergebnissen, denn das funktioniert nicht. Das Konzept, es funktioniert einfach nicht, denn die europäische Gesetzgebung wird geleitet durch Prinzipien, die richtig sind. Aber die Welt ist so komplex, dass also es ist also nicht so einfach. Aber ich möchte nur eins dazu sagen. Also die, das Ergebnis, die ersten Ergebnisse. Vergessen zu werden im Internet, da sollte man wissen, dass Sie trotzdem erinnert werden, dass man sich trotzdem an Sie erinnert. Versuchen Sie mal etwas zu vergessen ganz absichtlich das heißt sie werden es auf jeden fall behalten also es funktioniert gar nicht und im internet ist es noch schlimmer versuchen sie einmal da vergessen zu werden ja wenn man ein, eine aktive rolle beim vergessen spielt dann ja das meine ich mit diesem eskatologischen äh, äh, asketischen herangehensweise das ist nicht teil der gleichung ich weiß nicht, ob so ein asketischer Ansatz, eine Askese bei der Nutzung des Internets überhaupt umsetzbar ist, aber am Ende geht es doch um Themen wie Privatsphäre und Datenschutz. Viele Europäerinnen und Europäer haben eine ganz andere Meinung dazu, zu diesem Thema, wie zum Beispiel der Rest der Welt. So würde ich es zumindest sagen. Sie haben auch die europäische Perspektive und wir versuchen hier immer, diese Dinge in den Vordergrund zu rücken. Also, wird Europa Mitspracherecht haben, wenn es um die Zukunft von Algorithmen und ihrer Programmierung geht? Ich glaube, ja. Wir diskutieren diese Themen und ich habe den Eindruck, dass wir dies bereits sehen. Es gibt aktuell schon eine entwicklung in der Herangehensweise der Europäer an die Persönlichkeitsrechte wie im Unterschied zu den USA, da geht es oftmals um Redefreiheit. Die Redefreiheit ist das höchste Gut dort. Schauen Sie sich auch noch China an, das ist, da ist alles ganz anders. Da gibt es ganz andere Sorgen wie man, und Maßnahmen, wie man mit Problemen umgeht. Aber ich habe den Eindruck, dass aktuell mit diesen neuen Entwicklungen im maschinellen Lernen dass es dort, und so ist mein Gefühl, dass es dort den Gedanken gibt, dass man mehr Theorie braucht, Theorie als allgemeine Theorie, die über die allgemeine europäische Tradition hinausgeht. Und das ist etwas, auf das wir stolz sein sollten, woran wir arbeiten sollten. Ein Beispiel. Alle reden heutzutage über Fake News und das ist ein großes Problem, natürlich. Ein interessantes Problem zugleich, aber nicht nur in Europa ist es ein Problem. In Europa. Geht nämlich alles in eine Richtung, die Sie erwähnt haben. Ja, okay, diese Nachrichten sind falsch, aber was ist denn tatsächlich wahr? Was stimmt denn? Und alle, die im Bereich Soziologie und Kommunikationstheorie arbeiten, wissen, dass der Unterschied zwischen wahr und falsch nicht an dem festgemacht werden kann, was in den Medien passiert, denn die Medien sind immer falsch, auf gewisse Art und Weise. Die Medien berichten nicht unbedingt die Wahrheit oder sind die Wahrheit. Und Fake News, nun ja, fake heißt, fake bringt eine Tradition mit, einen Traditionsaspekt mit sich. Denn wir alle wissen den Unterschied, kennen den Unterschied zwischen Fiktion und Lüge. Eine Lüge ist eine Lüge und Fiktion, wie zum Beispiel ein, ein Buch oder ein Film. Fiktion ist auch nicht wahr, aber Fiktion ist auch keine Lüge. Und diese Debatte über das Wort Fake bringt alle diese Unterschiede, die traditionsgeladen sind, in ein sehr praktisches Feld wo wir in Europa gut ausgestattet sind, dies anzugehen. Vielen herzlichen Dank für diese ersten 30 Minuten unserer Unterhaltung. Nun, Elena, kann das Publikum Fragen stellen. Ich möchte nun beginnen mit einem Kommentar und einer Frage aus dem Publikum, einer Live-Frage. Wo sind die Mikrofone? Sie sind schon unterwegs. Hier in der Mitte sitzt jemand rechts von mir. Sie haben das Wort. Uh, thank you so much for Vielen Dank the für diesen interessanten Vortrag. Um, mein Name ist Isabella Hermann. Ich things, um, bin unter anderem and Forscherin im Bereich Science-Fiction uh, und Weltpolitik. Is das ist we interessant für mich, denn aktuell right? sind um, wir in diesem Genre nun angelangt im Bereich Science-Fiction. Mich interessieren Ihre Gedanken zum Thema Künstliche Intelligenz, and, um, Intelligenz, KI und Demokratie. Denn for, es gibt Personen, so, so die sagen, somehow, und das ist vielleicht auch der Geist des um, Silicon Valley, dass mit genug Daten und KI, dass man dann die Demokratie optimieren kann in dem Sinne, dass es der Gesellschaft zugutekommt. Und das steht im Widerspruch zu unserer Idee von Demokratie. Da geht es nämlich eher um Kompromisse, um den Schutz von Minderheiten und nicht um diesen utilitaristischen Ansatz. Es interessiert mich nun, Ihre Gedanken zu diesem Thema zu hören. Vielen Dank. Super, danke. Sie haben sehr wichtige Aspekte angesprochen. Sie haben implizit, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, eine, ein Chaos in diesem Feld angesprochen. Es gibt unterschiedliche Interpretationen von Demokratie, und das stimmt, da haben Sie recht. Und das Wohl der Gesellschaft, das ist nicht gleichbedeutend mit Demokratie, Effizienz ist nicht gleichbedeutend mit Freiheit zum Beispiel. Aber der Debatte aber die Demokratiedebatte geht in eine andere Entwicklung, in eine andere Richtung. Und da sind auch die USA mit einbegriffen. Das ist ein Beispiel. Verzeihung, es geht nicht nur um das Wohl der Gesellschaft, wenn Sie sich zum Beispiel die Diskussion um die Filterblase angucken. Wenn die Nutzung von Algorithmen in öffentlicher Kommunikation sich verbreitet und die Algorithmen funktionieren, dann äh, werden Algorithmen immer personalisierter und dann könnte es da zum Ergebnis haben, dass wir alle in einer personalisierten Welt leben, aber isoliert sind. Wenn die Algorithmen effektiv sind, dann geben sie mir als Nutzer, was sie wollen und sie gestalten meine Medienwelt, meine digitale Welt. Gemäß meiner Ansichten. Und das ist nicht gut. Aber wenn ich alleine bin in meiner personalisierten Welt, wenn ich, dann bin ich allein in meiner personalisierten Welt. Die Bedeutung der Demokratie würde sich das ändern. Nun hat Jeanette Hofmann eine Frage in der ersten Reihe. Sie haben gesagt, dass wenn Algorithmen erfolgreich sind, dass sie teilweise die Zukunft generieren, die sie vorhersagen. Und Sie haben das Beispiel Shopping und vorhersagbare Polizeiarbeit genutzt. Ich habe ein weiteres Beispiel im Kopf, das eine weitere Frage aufwirft. Wie würden Sie es erklären, was passiert, wenn Algorithmen nicht erfolgreich sind? Ich habe über Mikrotargeting nachgedacht, eine neue Technik, wie man Wähler uh, identifiziert die zur Zielgruppe von Wahlkämpfern werden. Im Jahr 2008 und 2012 haben die haben Beobachter gesagt, dass Präsident Obama die Wahl gewonnen hat, weil er solche neuen Techniken genutzt hat. Und wir alle waren ganz beeindruckt von der Vorhersagbarkeit dessen, was Wähler am Ende tun. Würden sie mit Ja oder Nein stimmen? Mit wen, für wen würden sie stimmen? Und wir haben gesagt, diese Techniken sind wunderbar, um die Zukunft hervorzusagen. Aber in der letzten Wahl haben diese Techniken nicht mehr den Erfolg hervorgebracht. Und wenn Sie also sagen, Sie produzieren die Zukunft, die Sie vorhersagen, dann sind die Algorithmen vielleicht doch nicht mehr dazu in der Lage, die Zukunft vorherzusagen, die Sie bei der letzten Wahl vorhergesagt haben, oder gibt es da eine andere Erklärung? Das ist eine tolle Frage, ein tolles Thema. Obama hat 2008 in the, in the, in the research, etwas genutzt, das man micro targeting nennt, aber das stützte sich nicht auf Algorithmen. In der letzten Wahl wurden Algorithmen allerdings genutzt. Und Micro targeting wurde market so erfolgreich genutzt. Ted Cruz hat sie benutzt in den Primary-Elections, in den Vorwahlen und war damit erfolgreich und er hat eine Zeit lang viel mehr Erfolg gehabt, als man gedachte, denn er hat sich des Micro-Targetings bedient. Es gibt also Techniken die, wie diese, die immer noch nützlich sind. Aber, wie Sie gesagt haben, Algorithmen funktionieren, aber selbst wenn sie richtig liegen, dann determinieren sie nicht aufgrund des Hintergrundes. Mich fasziniert, wie wir mit den Daten, die wir heute haben über die Nutzung zum Mikrotargeting, wie Mikrotargeting einmal mit guten Ergebnissen erfolgreich war oder wie Menschen darauf reagiert haben, wie wir das heute lesen können. Aber auch wenn wir uns die neuerlichen politischen Debatten ansehen, da gibt es Unterschiede zu 2008. Ich denke zum Beispiel über Philip Hoffmann. Er hat sich mit Chatbots befasst. 2008 gab es keine Chatbots und viel Wahlkampf wurde durch Chatbots betrieben in der letzten Wahl in den USA. Und wir wissen aber auch nicht, wie, wie effektiv diese Chatbots waren. Und das gilt auch für den Brexit und den Brexit die Trump Wahl aber so, da können wir, so wir es wir wissen nicht genau wie effektiv aber sie waren definitiv effektiv diese Chatbots einen Moment bitte, ich habe Sie gesehen, schauen Sie doch mal ins Twitter-Konto, vielleicht gibt es Fragen von Twitter, vielleicht gibt es da interessante Fragen, die über den Hashtag Digital Society angekommen sind. Mein Kollege in der ersten Reihe braucht nun das Mikrofon, um das vorzulesen. Die erste Frage, die wir in der Diskussion von Facebook und Twitter gesehen haben, gibt es eine Verbindung, Of zwischen der Vorhersagbarkeit of und den, der Quantenmechanik the aus theoretischer Sicht. Das ist eine interessante uh, Frage. Und eine was, uh, andere Person stellt eine weitere Frage. Wie werden sich unsere persönlichen sozialen Medienblasen entwickeln, wenn Algorithmen nicht lernen zu lernen? Und dann ist künstliche Intelligenz immer zielorientiert. Und wenn nicht, haben sie etwas mit algorithmischer Vorhersage zu tun tun und welche Rolle spielen Algorithmen bei dieser Intelligenz? Das sind drei große Fragen. Ich denke, dass wir sie möglicherweise in eine Frage zusammenführen können. Also einige dieser Fragen können auch ziemlich schnell geantwortet werden. Also Quantenmechanik und Vorhersagen der Algorithmen, das weiß ich jetzt nicht. Es wird immer von Quanten, Computer und Quantenmodi gesprochen, aber wie weit die, die Vorhersagen den Algorithmen beeinflussen, weiß nicht, das weiß ich nicht. Okay. Wahrscheinlich gibt es Leute, die dazu was sagen können, aber ich nicht. Ähm. Was war das andere? Können Sie das zweite nochmal wiederholen? Das war das dritte mit der persönlichen ja, das das Filterblase. Die zweite Frage bezieht sich auf die soziale Medienblase und wie sie sich in Zukunft entwickeln sie werden. Sie, sie sagten ja, dass Algorithmen ja nicht Aber in der Lage sind zu lernen, wie man lernt. Also diese Filterblasen, also, um, filter bubble, the das war ja schon vorher dran, also die Filterblase. Also jetzt wird versucht, um, um, das haben Facebook wir gehört, zum Beispiel der Facebook versucht jetzt, use algorithm also to Algorithmen to algorithm zu verwenden, so your, um diesen Filterblaseneffekt zu nutzen. Das heißt, oder viel besser, um ihn zu umgehen, dass nicht nur, also, dass man immer nur das hört, was man vorher auch schon gehört hat, sondern dass auch ein bisschen ein Überraschungsmoment eingebaut wird. Also, ob das jetzt funktionieren wird oder nicht, keine Ahnung, also Facebook hat offensichtlich vor, seinen Algorithmus entsprechend zu ändern. Und die dritte Frage, da ging es... Third yeah, is uh, ist die Intelligenz immer zielorientiert? Mm -hmm. no. no, Nein. Was more, um, had more no, ich glaube, well, diese Frage hatte doch noch etwas mehr Inhalt, etwas mehr Kontext. Nein, es ist, wir sprachen ja über dieses Zufallselement, dieses Überraschungselement und dass wir von der Randomisierung lernen. Ich weiß nicht, ob die Frage sich darauf bezieht, also Algorithmen, ja, sind tendenziell zielorientiert, Algorithmen, ähm, lernen, von fokussierten, äh, sich auf Aufgaben zu konzentrieren. Und, und äh, dann da gibt es noch einen Herr hier auf meiner linken Seite. Um, for the uh, ja, vielen Dank discussion. für diese interessante Diskussion. I, uh, in ich arbeite im Bereich Maschinelles Lernen als Forscher und uh, ich uh, habe interessiert einigen Ihrer Punkte zugehört. Um, Der erste bezog uh, sich auf Overfitting. Der erste bezog sich auf Overfitting. Also zumindest you für Praktiker, Test set es ist typischerweise so, dass man einen desktop computer hat einen Training -Computer. und einen Training-Computer und dadurch vermeidet man Overfitting, also dass man eben die Leistung beobachten kann in Bezug auf Daten, also die man vorher noch nicht äh, gesehen in, uh, hat. Also das ähm, uh, vermeidet no dieses Overfitting. Und bei dieser no prädiktiven Vorhersagen-Analytik no, kein Pragmatiker pra pra würde sagen, Praktiker würde sagen, ähm, ich äh, sage das äh, vorher oder so weiter, sondern es ist immer das Ergebnis einer Inter Interpretation, einer, einer, einer Deutung der Wahrscheinlichkeit. Also man würde mal sagen, also diese Person wird mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein Eis essen in Nebraska. Also das, äh, verstehe, deswegen verstehe ich Ihre Sicht dieser Nachteile der ähm, ähm, Vorhersagen und Analytik nicht. Und ich denke, man sollte. Man, man, kann, die, die, die, die, man kann keine Vorhersagen zur Zukunft machen. Und wenn, wenn man, ähm, wenn man äh, Vorhersagen über die Zukunft macht auf der Grundlage von Daten aus der Vergangenheit, dann macht man keine Vorhersagen, sondern es ist einfach nur eine statistische Interpretation, eine Wahrscheinlichkeitsrechnung auf der Grundlage von Statistik. Ja, Overfitting, ähm, da haben Sie völlig recht. Leute wissen das auch und sie versuchen das auch anzugehen. Es ging mir nicht darum zu sagen, dass das nicht möglich ist, sondern es ging mir nur darum zu sagen, dass die Probleme und die allgemeine Haltung beim maschinellen Lernen was anderes ist als bei der Pro Wahrscheinlichkeitsrechnung. Denn, äh, denn wir sind uns dessen bewusst und, äh, und die Leute sind sich auch dessen bewusst, dass sie hier nicht Wahrscheinlichkeitsrechnungen machen, sondern dass es um maschinelles Lernen geht. Sie versuchen mit Teillösungen äh, umzugehen, und sie wissen auch, dass es fast unmöglich ist, die eine Lösung zu finden, ähm, mit der man dann das Problem des Overfitting. Ähm, vermeiden können. Overfitting ist immer ein Problem des maschinellen Lernens. Ähm, man versucht es zu vermeiden und man kann es nicht völlig beseitigen. Und der andere Punkt, nämlich, dass Leute äh, sagen, dass sie äh, behaupten, dass sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Zukunft vorhersagen können, dass das, ja, da haben sie auch recht, aber der Unterschied ist nicht, dass die Leute behaupten, dass sie vorhersagen können, so 100 Prozent, was passieren wird, sondern sie, äh, das Problem besteht darin, dass die Leute behaupten, dass sie eine gewisse Vorhersage zu einer Einzelperson machen können, dass eine Einzelperson zu Prozent Wahrscheinlichkeit eine Straftat begehen wird oder ein Produkt kaufen wird oder sich so und so verhalten wird und dass man darauf dann bestimmte Maßnahmen ergreifen wird. Und das würde man nicht machen, wenn man einen Durchschnitt berechnen wird. Also wenn man sagen eine spezielle Person wird mit 90% Wahrscheinlichkeit dieses Produkt kaufen, das hat dann... Äh, sozusagen äh, performative Konsequenzen, ähm, und zwar viel größere ähm, Konsequenzen, Maßnahmenkonsequenzen, als wenn man nur Vorhersagen zu einem Durchschnitt wert machen würde, zum Durchschnitt der Bevölkerung. Also, sie sagen überhaupt nicht, dass sie 100 Prozent etwas vorhersagen können, sondern das Problem besteht darin, dass sie sich fokussieren auf eine spezielle Person. So, also, Wir haben noch zehn Minuten und ich möchte jetzt vorher vorhersagen, dass wir auch pünktlich Schließen. Da war jemand hier auf der linken Seite. Und dann äh, haben Sie auf der in der zweiten Reihe rechts auch noch das Wort. Eine Frage, eine kurze Frage. Sie haben zu Beginn die Geschichte von Ödipus erzählt und die äh, griechische oder antike Idee der Zukunft, die schon vorherbestimmt war und dass es keine Möglichkeit geben würde, diese Zukunft zu ändern, dass die Zukunft schon sozusagen beschlossen war. Und wir haben jetzt die moderne Vorstellung der Zukunft, dass die Zukunft Osten ist, alles passieren kann. Ich bin Amerikaner, ich weiß, ich kann morgen Millionär sein. Und ich habe mich gefragt, ob in all ihrer, ihrer Forschung. Sie haben sehr oft die fantastischen Ergebnisse des maschinellen Lernens genannt. Und ich möchte Ihnen eine etwas persönliche Frage stellen. Ist es Ihre Meinung in Bezug auf die Offenheit der Zukunft, ähm, wo sich diese Sicht auch geändert hat? Ist die Zukunft Ihrer Ansicht nach radikal offen oder ist sie nicht so ganz offen oder irgendwo in der Mitte? Sind, zeigen uns diese Algorithmen alle, dass die Zukunft in Wirklichkeit weniger offen ist, als wir Menschen der Moderne dachten? Und das sind wieder gute Fragen. Diese Vorstellung der offenen Zukunft, dass alles möglich ist. Diese Vorstellung ist eigentlich eine Fantasie. Es ist nicht die Vorstellung dessen, was diese offene Zukunft eigentlich besagt. Die offene Zukunft besagt, man kann die Zukunft nicht vorhersagen, so open, vorhersagen weil die Zukunft abhängt von dem, was wir heute machen. Das heißt, alles, was in der Zukunft passiert, hängt davon ab, was wir heute tun. Das heißt, es gibt eine Verbindung zwischen der Zukunft und dem, was wir machen. Es gibt also klare Zwänge. Also von daher ist nicht völlig offen. Das ist im Gegenteil, die Zukunft ist offen, gerade deswegen, weil sie das Ergebnis unserer Heutigen Aktionen ist. Also, das ist also nicht komplette Fantasie, sondern es gibt gewisse. Ähm, Shackles hat eine Theorie, die, äh, die, da steht im Gegensatz zwischen Vorstellungskraft und Fantasie. Also, man kann etwas für die Zukunft schaffen. Also es ist nicht, die Zukunft ist nicht komplett willkürlich, sondern sie ist zwar überraschend, aber entsteht aus dem, was heute passiert. Und da ist noch jemand in der dritten Reihe. Vielen Dank für diesen Vortrag der ähm, großen philosophischen Inhalt hatte. Ich bin Alexander Schmees von der Piratenpartei und ich habe eine spezielle politische Frage. Wir haben zwei Politiker in Berlin, Herrn Heimann und Herrn Buschkowski, die eine komplette Überwachung äh, von Berlin planen mit 24.000 Kameras und auch die entsprechende Software, die vorhersagen kann und berichten kann, wann immer eine Straftat hat passiert und das direkt an die Polizei meldet. Was wäre Ihr Rat für diese Leute? Vorsicht! Ich würde nicht sagen, dass diese Dinge komplett nutzlos sind. Aber, ja, um, was wir schon hier gesagt haben, promises, es gibt ja, sehr viele Versprechungen promises, und manchmal sind diese Versprechungen selbst erfüllende Versprechungen. Äh, say, know, ich kenne die politische Situation hier nicht und die politischen so other Entscheidungen. Other die politischen, politischen Entscheidungen hängen point, ja auch noch so viele von anderen Faktoren ab. Also, was yeah. man immer in dieser Hinsicht entscheidet, seien Sie vorsichtig. Is another question or comment? So wir sprechen von einer digitalen Gesellschaft und ich wäre mehr topic. menschlichen Aspekt dieses um, so Themas the the the interessiert, um, so the wie diese ganze algorithmische Landschaft uns does, um, kind of betrifft als Menschen. Zum Beispiel die Auswirkungen, hat das Auswirkungen darauf, wie wir denken, das Auswirkungen darauf, wie wir uns entwickeln werden als Gesellschaft, also unsere Interaktion mit der Maschine wird das Auswirkungen haben. Und auch auf tiefen psychologischer Ebene, wie diese Algorithmen uns da ähm, betreffen werden Wir oder beeinflussen be werden. Question, course, Wir schließen uh, mit einer wirklich großen Frage. It. Ich möchte noch, nur ein bisschen was dazu sagen. Words Algorithm as a new media werden Algorithmen a als neue Medien reason, unsere Art des Menschseins beeinflussen? The But by not with Natürlich. Wir sind immer Einfluss ähm, äh, gewesen von den Medien, unserer Gesellschaft. Wir hängen immer sehr ab, nicht nur von der Sprache, die sozial ist, sondern auch von äh, dem Schreiben, der Schrift. Die Schrift war eine große Revolution, die Presse, Druckerpresse, Massenmedien und so weiter. Das hat immer Auswirkungen darauf, wie wir denken, wie wir über uns selbst nach denken, das hing immer schon von den Medien ab und äh, aus, das ist die einfache, grundlegende äh, Antwort. Natürlich werden Algorithmen uns ändern, aber das ist nur natürlich und etwas fokussierter mit Algorithmen, da gibt es diese ganze Diskussion über diese Turing-Tests und die ähm, Ähnlichkeit oder Ähnliches und dass wir uns bewegen in eine posthumane Gesellschaft, äh, denn zum ersten Mal ist es das äh, Privileg der Menschen, äh, bisher war es immer nur das Privileg der Menschen, Informationen zu sammeln und zu äh, äh, analysieren und zu verstehen und jetzt übernimmt diese Aufgabe auch die Maschinen und äh, dass das eben auch auch Auswirkungen, tiefgreifende Auswirkungen well, auf unser Menschsein good, hat, als frühere Medien das haben konnten. Und wir sprechen auch von der Hybris. Und meine, ich interessiere mich nicht für Turing-Tests und ähnliches. Turing-Tests ist eine Maschine. Maschinen schaffen often, immer um, den Turing-Test. Die bestehen das immer. Maschinen kommunizieren oft mit Bots, ohne wenn wir zum Beispiel, Menschen kommunizieren oft mit Bots, äh, ohne das zu merken. Zum Beispiel, wenn wir Flugtickets buchen oder ein Videospielen machen, und manchmal sind vielleicht einige unserer Partner sogar sind und wir stellen es nicht fest. Und ich denke mal, so Digital Natives, äh, denen ist das sogar egal. Und und das wird weiter so gehen und das macht mir keine große Sorge zu der Rolle der, des Menschen. Ich hatte den Eindruck und die Diskussion zeigt das auch, dass die Rolle der Menschen, in einer more and more anderen aber grundlegender bleibt. Ich hatte, ich hatte nie das Gefühl, dass äh, bei Hybriden äh, Menschen mit Algorithmen gemischt werden. Das war mal bisher getrennt. Denn Algorithmen sind intelligent, nicht weil sie ähnlich wie wir sind, sondern weil sie eh im Gegenteil eher anders sind als wir. Und deswegen mache ich mir keine große Sorge darüber, dass Menschen ihre menschliche Identität verlieren. Aber die Beziehungen zwischen den Menschen, die ändern sich. Ich habe noch zwei kleine Abschlussfragen. Das ist vielleicht etwas Persönliches, wenn ich eine Frage ist etwas allgemeiner, die andere ist sehr persönlich. Wenn ich sagte, dass wir heute Abend um 10 hier schließen, dann wusste ich, dass das nicht richtig sein würde. Ich habe hier meine eigene Nachlässigkeit berücksichtigt. Ich bin Schweizer und drei Minuten Verspätung ist ein großes Problem für mich, aber ich habe jetzt gelernt, damit umzugehen. Mein eigener biologischer Algorithmus hat hier eine richtige Vorhersage gemacht, obwohl ich hier in der Öffentlichkeit darüber gelogen habe. Müssen wir den Algorithmen etwas lehren, was sie selbst gut nicht können, nämlich unpräzise zu sein, nachlässig zu sein und Fehler zu machen, schlampig zu sein? Ja, sicher, aber das ist ein altes Problem. Bevor unsere neuen, neue Internetwelt entstanden ist, ich bin kein Expertin im Programmieren, aber da gab es früher so randomisierte Generatoren wie Maschinen. Wir erwarten nicht, dass eine Maschine eine Überraschung macht. Wenn eine Maschine uns überrascht, dann sagen wir, dass diese Maschine kaputt ist und nicht diskret. Also wenn Maschinen anfangen, sich intelligent zu verhalten, dann gehen wir davon aus, dass sie kaputt sind. Das aber ist. Eine Maschine sollte komplett zuverlässig sein und uns nicht überraschen. Also wenn mein Auto nicht startet morgens, dann ist, sie nicht, ist es nicht kreativ, dann ist es kaputt. Und also wir versuchen jetzt Maschinen, das beizubringen. Also, also ich hätte jetzt nicht gesagt, dass eine Verzögerung hier ein kreativer Akt ist, sondern dass ich das einfach berücksichtigen sollte für zukünftige Veranstaltungen zum Beispiel. Und bei der Kommunikation... Theorie Christoph Neuberger. Äh, da haben wir sehr viel auch. Ähm, beim letzten Mal haben wir auch sehr viel über soziale Medien gesprochen und haben gefragt. Er ja, ist bisher offensichtlich nicht sehr aktiv im sozialen Medien weder bei Facebook noch woanders. Und wir hatten eine ganz interessante abschließende Diskussion darüber. Sie haben auch über Mode geschrieben und deswegen möchte ich Sie fragen: Machen Sie Ihr ganzes Einkaufen online oder kaufen Sie auch noch tatsächlich dort real in der realen Welt im? im Land? Laden. Ähm, ähm, verdunkeln Sie Ihre Spuren, wenn Sie einkaufen, oder wie machen Sie das? Ja, eine Persönliche Frage. Ja, ich habe, ich bin sehr fasziniert, bin sehr fasziniert vom Thema Mode. Also, äh, ich habe ähm, geforscht zum Thema Mode im 17. Jahrhundert. Also ich weiß jetzt nicht, was heute passiert. Also, also ich kann nur beobachten, was äh, in der Mode in der Vergangenheit passiert. Aber ich glaube, das war nicht Ihre Frage. Ich bin, ich bin äh, ziemlich beschämt. Ich bin nicht bei Facebook. Aber das ist eine allgemeine Regel, Rede, Regel, die Soziologen bestätigen, und die Soziologie hat den großen Vorteil und die große Pflicht, also die große Aufgabe auch, dass wir eigentlich alles in der Gesellschaft untersuchen können. Und die Leute wählen die Themen aus, in denen sie besonders schwach auf der Brust sind. Also, ich sitze jeden Tag vor dem Computer, aber ich bin nicht bei Facebook, ich bin bei keinen anderen sozialen Medien und ich bin nicht wirklich sehr interessiert an Mode und wenn ich etwas kaufe, dann mache ich es im Laden. Don't base your also Sie, Sie gründen Ihre Einkaufsentscheidungen nicht auf kollaboratives Filtern. Also meine Modeentscheidungen sind keine großen Entscheidungen. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihnen jetzt hier total glaube. Aber das, denke ich, ist vielleicht eine persönliche Abschlussbemerkung. Es war für mich eine Ehre, hier den Moderator zu machen in Zusammenarbeit mit diesen beiden Behörden, der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Vielen Dank für Ihre Teilnahme hier. Es gibt draußen ein kleines Buffet und ein paar Getränke. Und vielen Dank, dass Sie hier von angereist sind. Elena, ich